Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 389. Mein Name ist René, außer der Mitarbeiter, der Herr Marvin. Gute, hallo. Und der Dennis. Ja, servus, hallo. Wir sind heute in kleiner, entspannter Runde und wollen mal so ein bisschen über das reden, was die DFL heute so an Informationen rausgehauen hat. Es gibt ein paar News äh, zur Eintracht und wir wollen natürlich auch noch nochmal einen großen Blick in die Vergangenheit werfen und nicht nur gucken, was vor 20 Jahren passiert ist, sondern auch welche ehemaligen oder welche Titel aus der Vergangenheit uns denn wie beeinflusst haben. Da haben wir auch heute wieder ganz was Spannendes. Aber erstmal so die Frage, die ja gerade so ein bisschen sehr vorherrschend ist, wie geht es euch denn aktuell? Gute Frage. Tatsächlich äh, gehe ich ja sonst noch regelmäßig auch mal raus und ein bisschen arbeiten. Also ich mache ja relativ selten Homeoffice. Ja. Ähm, mir ist aber jetzt aufgefallen, dass ich jetzt wirklich seit Sonntag, und das ist jetzt gar keine so lange Zeit, halt echt, heute war der erste Tag, wo ich heute raus bin. Ich glaube, Samstag und nach, Nachmittag bin ich nicht heimgekommen, bin dann nicht mehr raus. Und das hat selbst, also selbst diese kurze Zeit ist mir dann schon aufgefallen, das habe ich dann schon gemerkt. Das ist schon ein bisschen merkwürdig gewesen. Ja. Und was mir halt jetzt aktuell einfach fehlt, ist, ich meine, natürlich ist es cool, wenn ich dann rauskomme ne, auf der Arbeit auch wahrscheinlich eine deutlich reduzierte Personenzahl sehe. Ich sehe, wenn, wenn ich in die Redaktion komme, momentan so drei, vier Leute. Ne? Also das ist wirklich wesentlich weniger wir arbeiten im Großraumbüro, aber es ist ja. trotzdem schön, Leute zu sehen. Ähm, aber du merkst natürlich schon, dass es eine andere Stimmung ist. Und was mich halt irgendwie halt auch nervt, ist die Tatsache, dass du halt abends halt auch nichts machen kannst. Ne? Also ich meine, Skype ist der einzige Freund aktuell. Ja. Ja, ist schon, schon schwierig irgendwie. Also ich merke, ich nutze viel mehr die Gelegenheit, irgendwie tatsächlich rauszugehen. Also ich mache jetzt momentan wirklich so eine gute Stunde, wenn nicht sogar ein bisschen mehr Mittagspause und klingt mich einfach mal von der Arbeit aus und schnapp mir den Hund und gehe einfach mal hier eine halbe Stunde ähm, durchs Feld, weil ich halt einfach, ich, ich bin es ja gewohnt von zu Hause zu arbeiten, aber ich merke einfach, dass diese Gesamtsituation mich gerade so dermaßen anstrengt. Also das, was Basti letzte Woche gesagt hat, so nach dem Motto, lasst mich zurück, ich komme irgendwann nach, das ist so die Stimmung, die ich, die ich diese Woche tatsächlich habe. Ich merke einfach, okay. dass ich an vielen Stellen, wo ich mich irgendwie aufregen müsste oder ärgern oder irgendwas, mir einfach komplett die Energie fehlt, mich gerade noch über irgendwas aufzuregen oder zu ärgern. Das ist ganz fürchterlich. Ja. Das kann, das kann ich tatsächlich nachvollziehen. Ich muss sagen, äh, René, du kannst es auf jeden Fall nachvollziehen. Kinder zu Hause in der aktuellen Zeit ist natürlich auch jetzt kein, äh, <lacht> kein Spaß immer, wollen wir es mal so nennen. Äh, nein, ist einfach, einfach schwierig, äh, weil du einfach nicht auf Spielplätze kannst. Du musst irgendwie Beschäftigung finden. Ich äh, bin ja froh, dass hier die Frau da auch äh, gut, gut die Sachen einigermaßen übernehmen kann, weil sie ja auch noch in, in Elternzeit ist und äh, generell dann auch aus home es irgendwie funktioniert, aber das ist natürlich, es ist wenig Platz, man kann sich wenig aus dem Weg gehen, in Anführungszeichen. Ja. Und ähm, dadurch ist einfach die Situation, glaube ich, so äh, eher ein bisschen, auch bei mir zumindest, ich merke das einfach, dass diese, mh, die Möglichkeiten einfach so krass beschränkt sind und man dadurch auch alle Ansprüche so ein bisschen runterfährt. Also ich bin schon froh und da finde ich bin ich genauso bei dir, äh, René, wenn ich mal eine Stunde rausgehen kann, wenn ich mal eine Runde laufen gehen kann. Das ist für mich schon der Höhepunkt des Tages äh, und das ist schon schade. Was natürlich komplett wegfällt, sind alle Auswärtstermine. Das ist auch hier alles eigentlich gekappt, ist alles Homeoffice geworden. Und dadurch, äh, also Marvin, deshalb, da kann ich auch dich wiederum verstehen. Es ist so... Man sitzt halt immer in der gleichen Bude sozusagen, man sieht das Gleiche, man, man hat im Endeffekt jeden Tag dasselbe, denselben Rhythmus und das kenne ich so gar nicht. Normalerweise ist immer ja. was anderes, äh, immer ein bisschen abwechselnd, damit es einfach auch nicht langweilig wird. Ähm, dementsprechend äh, auch hier, der Lagerkoller ist zwar noch nicht da, aber wenn ich so mir das angucke, was ja noch wahrscheinlich bevorsteht, ähm, wird natürlich jetzt äh, die Zeit schon krass, denn wir haben ja, und da habt ihr richtig angefangen, eigentlich den Satz, das ist jetzt gerade mal eine kurze Zeit her, ja. seitdem wir überhaupt ja. diese Einschränkung haben. Deshalb will ich gar nicht dran denken, aber als das Überleitung, geht ein so, ja. wir, wir sehen ja, dass auch unsere Lieblings, äh, unser Lieblingshobby noch einige Zeit pausieren wird. Ja, bevor wir dazu kommen, ich, was ich gerade noch so auch feststelle oder was ich am Wochenende festgestellt habe, ist, dass so alltägliche Dinge werden gerade eben zu so einer ganz großen Herausforderung. Ich war am Samstag den Wocheneinkauf machen und ich war eine uh. Stunde in dem Laden und ich war danach Pitschnass geschwitzt. Das ist einfach diese, diese körperlich und geistige Anstrengung, so nach dem Motto: da darf ich nicht zu nah ran. Wie hältst du da jetzt irgendwie Abstand? Und irgendwie hier das noch holen und da noch das. Und dann hast du ja Menschen, die stehen dann nach einer Viertelstunde vor dem Gemüseregal und fuchteln jeden Salat irgendwie einzeln an und denkst du, so, Ich will doch nur die scheiß Kartoffeln neben dir, geh weg. <lacht> ja. Also, das ist keine ja. große Anstrengung in so alltäglichen Dingen und das ist auch irgendwie. Und dann siehst du an der anderen Seite: ich fahre dann vom Einkaufen zurück und sehe dann die ganzen Bonner und so weiter mit ihren. Äh, AMG-SUVs äh, hier in die Eifel rausfahren, zum Spazieren gehen in, in Tonnen, wo ich mir auch denke, bleibt doch einfach mit dem Arsch daheim. Hm. Also das mit dem Einkaufen ist ganz spannend tatsächlich, denn ähm, bei mir ist so, ich gehe meistens zu den Off-Peak-Zeiten einkaufen, also da, wenn nicht ganz so viel los ist, weil Sehr gut. Äh, so zwischen Tür und Angel funktioniert das Wochenende gehe ich dann, versuche ich gar nicht einkaufen zu gehen, weil jetzt heute mal kurz draußen ja. und da muss ich sagen, dann ist das für mich tatsächlich was sehr befreiendes. <lacht> das ist genau der Gegensatz, weil ähm, ich gehe... Das ist wenig los, in der Tat. Zum Glück geht's. Also wenn ich morgens äh, Klopapier kaufen müsste, dann wäre die Sache wahrscheinlich ganz anders. Da ich das aber nicht tue, sondern halt äh, mal, mal Lebensmittel kaufe. Und ich ja sehr, sehr gerne, ich gehe extrem gerne, auch wenn wir diese Situation nicht haben, gehe ich sehr gerne einkaufen. Ich mag das. Ich gehe ganz gern Lebensmittel kaufen. Ein bisschen kaufen, rumschlendern, ein bisschen ja. Rumschlendern, <lacht> rumflanieren, neue Produkte gucken und so weiter und so fort. Und das ist gerade so ein bisschen einer meiner Highlights, dass ich mal gucke und aber was haben wir denn und was könnte man denn mal mitnehmen und so. Also, ich kaufe nicht nur äh, so, sage ich mal, in großen Mengen, also wie es ja empfohlen wurde, so nach dem Motto, geht höchst, höchst selten einkaufen und so weiter und so fort. Ich muss sagen, daran halte ich mich nicht ganz, ja, sondern <lacht> ich gehe eher bedarfsgerecht einkaufen. Ähm, bedarfsgerecht für das, was ich äh, für die nächsten zwei Tage oder so jetzt brauche. Aber das ist für mich wirklich ein bisschen Freizeit. Ich habe vor zwei Wochen Ver verstehe, angefangen, ich, so einen Essensplan zu machen und treibe damit mittlerweile meine Familie in die Weißglut. Dann immer so Freitagabend, so, okay, jetzt mal hier planen, was essen wir denn in der nächsten Woche? Ich muss morgen einkaufen gehen. Jetzt sag mal, was wollt ihr denn am Dienstag essen? Muss ich mich angucken und sagen, woher soll ich das heute wissen, wenn am Dienstag essen will? Bist du bescheuert? Soll ich, nee, ja, ja, ja. Essensplan, ihr Einkaufsliste machen. Ja. Also, Spiel aber es funktioniert auch, ne? irgendwie. Aber Jungs, ganz kurz, ich kann euch super verstehen und zwar beide Meinungen. Einmal gerne einzukaufen und andererseits gerne im Endeffekt die Leute zu meiden. Heute riesen pas, mir passiert natürlich. Ich wusste, also zumindest ist es in einigen Supermärkten jetzt so, dass du nur noch alleine mit Einkaufswagen, Einkaufswagen. hast. Ja. Und zwar war mir so, habe ich gar nicht richtig vorne gelesen gehabt, reingestolpert. Natürlich ich wollte tatsächlich nur ein Produkt kaufen und zwar einen äh, Gratteurkäse damit ich im Endeffekt was überbacken kann. Reingesprungen hin, auf einmal spricht mich der Marktleiter, beziehungsweise äh, einer von den etwas, äh, ja, ich sag mal, jemand, der was zu sagen hat in dem Laden und sagt, Entschuldigung, ich muss Sie bitten, zu gehen. Da habe ich gedacht, was ist denn hier los? Ne? Was habe ich denn jetzt gemacht? Äh, und mir war das gar nicht bewusst. Und dann hat er mir aber ganz nett erklärt, es geht darum, die Leute zu zählen. Es dürfen nur, in dem Laden war es jetzt zum Beispiel nur 50 Leute gleichzeitig ja. den Laden überhaupt betreten. Und das ist eben nur äh, wenig, mit wenig Aufwand möglich, indem du sagst, ich habe nur 50 Einkaufswegen draußen und die, wenn die im äh, Betrieb sind, dann ist gut. Und ansonsten ja. habt ihr ein Problem, könnt nicht mehr rein. Ja, und war mir okay. so ein Dann habe ich gesagt, ist doch kein Problem. Wollte den Käse dann schon wieder äh, weglegen und wollte ha. einmal durch die Kasse wieder einmal rein. Und wieder Dings. Und dann sagt der, nein, nein, jetzt nehmen Sie den Käse, bezahlen Sie, denken Sie selber beim nächsten Mal dran. Also auch an alle, die das hier hören. Ich weiß nicht, inwieweit das in eurem Supermarkt auch so ist. Äh, war heute mir natürlich dann extrem unangenehm, weil man, man will sich ja im Endeffekt da auch an die Regeln halten. Ist aber tatsächlich was, was mir so nicht bewusst war. Aber ich, ich schlendere nämlich auch gerne rum, Marvin. Und gucke <lacht> mir so an, was ist so da und Dings. Und das ist ja momentan total äh, ja, unbeliebt. oder Genau, es, ist, das, es geht einfach. Das stimmt. Nicht. Wie du sagst, die, die dir behandeln, das äh, gerade auch in Frankfurt unterschiedlich. Ne? Es gibt ein paar Läden, die haben das nicht, da be beispielsweise für die all diejenigen, die aus Frankfurt die jetzt zuhören, du kommst noch ohne rein, äh, wenn du in der Innenstadt bist, äh, im Tegut, ähm, an, der, ähm, an der Eschenheimer Anlage bzw am Eschenheimer Tor, mhm. da kommst du mhm. noch ohne äh, rein, aber bei den äh, Reves, die jetzt in meinem Umfeld sind, oder ich glaube auch selbst beim Aldi, musst du immer ähm, einen äh, Wagen mitnehmen, halt natürlich, und das ist ja auch durchaus verständlich, als Sicherheit 1,50 Meter. Ne? Und ja. gleichzeitig, ich habe ja auch gehört, es gibt, es gibt auch auf der anderen Seite ist es auch so, dass die dann kontrollieren können, wie viele Leute drin sind. Genau. Ja, ja, es ist halt einfacher, da, auch, als die Leute ja. zu zählen. Du stellst halt einfach eine gewisse Anzahl von Leuten, äh, von genau. Wagen da draußen hin. Und wenn die halt weg sind, dann weiß er halt, okay, sehr wahrscheinlich ist der Laden jetzt einfach voll, jetzt blocken wir mal irgendwie ab. Ja, also ist für die halt auch einfach irgendwie zu handhaben. Die müssen ja auch irgendwie jetzt Wege finden, wo sie dann den ganzen Rums dann neben dem normalen Betrieb ähm, da auch noch hinkriegen. Und man muss natürlich auch einfach sagen, die Leute schuften da und setzen sich da halt auch einer gewissen Gefahr aus für ein sehr geringes Gehalt, würde ich jetzt mal sagen. Von daher ähm, sollte man dann da auch so ein bisschen Respekt und Vorsicht irgendwie haben. Ich sehe halt auch so den einen oder anderen, der dann da irgendwie nicht so verständnisvoll ist und sich irgendwie... Ähm, Beschwerd. Ich war hier am Wochenende bei uns im Dorf auf, beim, beim Bäcker Kuchen holen, das ist dann so das Highlight am Wochenende, dass man sich dann hier noch so ein Stück Kuchen holt, wo dann der eine auch irgendwie meinte von wegen, ja, ob wir nicht ein bisschen aufrücken könnten, sonst müsste er auf der Straße im Regen stehen, wo ich ihn auch noch entgeistert hat habe und gesagt du hast es nicht verstanden, mein Lieber. Ja, das ist ein ganz guter Punkt, ja, tatsächlich. Also da sind viele, die, das ist, ich will es mal positiv formulieren, erst noch lernen müssen. Ne? Ja, genau. <lacht> ja, es ist ja, es ist Wir haben ja wahrscheinlich Mut, noch da. ein bisschen Zeit. Die haben <lacht> vermutlich noch ein bisschen Zeit, ja. ja. Aber Dennis hat es ja schon so ein bisschen übergeleitet. Ähm, unsere liebste Freizeitablenkung, der Fußball, wird noch ein bisschen länger pausieren dürfen. Ähm, es gab ja auch heute die außerordentliche Mitgliederversammlung der DFL, die äh, ganz Homeoffice-like auch irgendwie per Videotelefonkonferenz abgehalten wurde, wo, wo man ja anscheinend auch erstmal die Statuten ändern musste, um eine solche Mitgliederversammlung auf diese Art und Weise abhandeln zu dürfen, was ich auch irgendwie schon ganz lustig fand. Und es kam so ein bisschen, wie ähm, erwartet wurde, es gab ja die, ähm, die Vorgabe oder die Empfehlung des dfb die Spiele bis zum 30.04. auszusetzen. Wir hatten ja letzte Woche über die dritte Liga gesprochen, die das ja auch schon so handhabt. Und es kommt jetzt auch genauso tatsächlich für die erste und zweite Bundesliga. Also man hat beschlossen, dass die Spiele bis zum 30.04. ausgesetzt werden. Gleichzeitig dürfen auch bis zum 5.04. keine Mannschaftstrainings abgehalten ähm, werden. Was ja dann auch so mit diesen Kontakt, nee, mit diesen Kontakteinschränkungen ähm, doch Kontaktverbot ist richtig, ne? Ähm, ja, ja. In den äh, unterschiedlichen Bundesländern halt eben dann auch korreliert, ähm, man möchte Konzepte entwickeln, wie man Geisterspiele mit möglichst geringem personellen Aufwand durchführen kann, also das wird jetzt dann eben auch für jede einzelne so habe ich das zumindest in der in dieser Pressekonferenz von Seifert verstanden, für jeden Bundesliga Verein, also erster und zweiter Bundesliga Verein werden jetzt individuell solche Konzepte aufgestellt, wie man eben mit möglichst geringem personellem Aufwand so ein Geisterspiel irgendwie abhalten kann. Gleichzeitig soll es einen Leitfaden mit medizinischen Maßnahmen geben, um eben auch das Risiko für diesen Notfallbetrieb zu ähm, zu minimieren. Da steht man wohl in engem Kontakt mit dem ähm, Arzt der deutschen Nationalmannschaft und entwickelt eben da einen solchen Maßnahmenplan. Und man hat beschlossen, dass es eine weitere Mitgliederversammlung am 17.04. gibt, wo dann der, über den Rest entschieden werden soll. Mhm. Krass. Interessant, ja. Ist ähm, echt kurz? Ja. Hm? Marvin, ja? sag, du sag du erst mal. Nee, nee. nee hau ähm, das, das Thema was mich ja da interessiert, ist ja einmal, was sagt ihr dazu? 25 Tage sozusagen, die du ja theoretisch jetzt hier Trainingszeit hättest, ist ja im Endeffekt schon ein Zeitraum, in dem man sich wieder auf Wettkampfstärke trainieren kann. Oder wie se seht, ihr den, seht ihr den Zeitraum kritisch? Ja, das ist meine erste Frage an euch. Die, und Frage, ich die Frage ist ja wirklich, ob du dann an dieser Stelle auch wirklich wieder trainieren kannst. Also das ist ja jetzt erstmal der Plan der DFL. Wenn jetzt aber das Bundesland wie zum Beispiel Hessen sagt, liebe Leute, bis zum 19.04. bleiben hier sämtliche Sportstätten geschlossen, gut, der Punkt. Nimmt. dann hast genau. du keine 25 Tage, sondern dann hast Danke. du, wenn es jetzt der 19. ist, dann halt nur noch deine 11 Tage. Und dann wird es schon wieder interessant. Oder 21 Tage oder was auch immer, weil selbst wenn die am 30.04., naja, gut, die wollen dann an dem 1. Mai-Wochenende wahrscheinlich wieder anfangen. Weiß ich nicht, ob das so realistisch ist, aber. Ähm, das würde wahrscheinlich so an sich auch erstmal nicht funktionieren. Ja. Sehr gut, okay. ja. Und Aber selbst prinzipiell, dann, ich 25 Tage, drei Wochen, die sind halt jetzt echt alle raus und du musst ja dann auch erstmal wieder da reinkommen. Also es ist ja, die haben ja das gleiche Problem wie wir auch. Den ist ja, deren kompletter sozialer Kontaktraum ist denen ja genauso genommen worden. Zusätzlich sind viele von den Fußballspielern halt einfach auch noch irgendwie jung, die Familien in anderen Ländern vielleicht irgendwie haben, die keinen Kontakt, außer jetzt mal über Video und Telefon zu denen haben, also selbst wenn die am sechsten wieder anfangen zu trainieren, bis die allein geistig wieder in diesem Rhythmus drin sind, nach dem Motto, ich muss jetzt hier irgendwie Trainingsablauf und dies und das, da vergehen mal zwei, drei Tage und dann musst du ja dann auch wirklich da einfach wieder in, diesen, in diese Spiel- oder in diese Wettkampffitness reinkommen, also also wir dürfen auf jeden Fall nicht davon ausgehen, dass die die gleiche Wettkampffitness haben wie nach einer normalen Sommerpause oder irgendwas. Obwohl ja zum Glück ja, für alles gleiche äh, bedingt so, das das ist. Das wollte ich gerade sagen, aber der, der Vorteil dabei wäre, dass ja alle das gleiche Problem mehr oder weniger haben, vorausgesetzt es fangen alle gleichzeitig mit dem Training wieder an. Und das, Ja, lass uns doch mal erstmal da bleiben, ne? also bevor wir jetzt weiter switchen, also natürlich ist das jetzt das Erste, es muss äh, zum einen erstmal gleiche Trainingsbedingungen im Grundsätzlichen geben, das heißt, äh, theoretisch muss man überlegen, also ich weiß, dass der äh, BVB jetzt glaube ich am Montag wieder ins Training einsteigt, sogar, ja? war glaube ich das, was ich zuletzt gelesen hatte, also und, separat, äh, die, ja. Ja, und wenn die Eintracht natürlich das jetzt auch will, müssen sie sich halt überlegen, wie das jetzt irgendwie stattfinden kann, ne? Weil du hast ja vollkommen richtig gesagt, ist es denn überhaupt für die Eintracht gerade möglich? Momentan sind alle äh, sind alle ähm Plätze zu? Ist es unter privaten, ist die private Regelung irgendwie anders? Kann die Eintracht eine Sondergenehmigung bekommen? Das sind alles Fragen, die sich mir dann aufdrängen, bei denen ich nicht genau weiß, wie das ja, durchzusetzen ist. Ja, also ich ist. würde jetzt mal vermuten, dass das so ein bisschen dann auch von der Definition von irgendwie Sportstätte oder irgendwas ist. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du machst das irgendwie auf dem Gelände ähm, des Riederwalds, der ja dann irgendwie nicht als Sportstätte vielleicht gilt, sondern als Geschäftsstätte, also quasi als geschäftlicher Raum, ähnlich wie bei einer Firma auch. Also Firmen sind ja auch nicht, genau, Betriebsstätte, das war das Wort, das mir nicht einfällt. Dann kannst du vielleicht sagen, okay, das ist jetzt keine Sportstätte im engeren Sinne, das ist eine Betriebsstätte und dann ist es genauso wie in der Fabrik irgendwie auch. Da dürfen natürlich die Leute zur Arbeit kommen und dann da halt auch irgendwie arbeiten. Das, das ist nämlich Aber der, das der ist Punkt, dass genau ja dass du im Endeffekt ja geschäftliche äh, sage ich jetzt mal, Geschäftstätigkeiten sind ja sowieso mhm. von den meisten Regelungen hier ausgenommen. Also darfst ja auch als, wenn du geschäftstätig bist, mit mehreren, in, mit mehreren Personen gleichzeitig immer noch wohin fahren, was ja äh, privat so nicht mehr möglich ist. Äh, dementsprechend, ich denke schon, dass es da Sonderregelungen, gerade wie du sagst, René, dass das eben dann eher auf die, obwohl es schon irgendwie auch einen Geschmack hat, äh, der natürlich auch bei der Bevölkerung bestimmt nicht gut ankommt, in der Hinsicht einfach zu sagen, klar, ein oder andere hat dann wieder Verständnis, gerade wir, die den Fußball lieben, die wir sagen natürlich, ah, ist geil und äh, ist, ja, ist ja toll, wenn es da wieder ein bisschen losgeht. Auf der anderen Seite gibt es bestimmt den einen oder anderen, äh, ja, ich sag mal, der gerne Sport machen würde und dem das verwehrt wird, der natürlich dann auch dieses Recht gerne hätte. Und dann muss man wieder aufpassen, willst du dann wirklich dieses Ungleichgewicht wieder reinbringen? Willst du da Unruhe reinbringen? Die Leute, es wollen ja eh alle raus und wollen im Endeffekt gerne sich treffen, wollen gerne Sport machen, und auch gemeinschaftlich und sonstiges. umgegen Regen das natürlich gerade im Mannschaftssportwesen ja verwehrt momentan. Ja, wobei man halt schon auch dazu sagen muss, die Leute, also der Fußballer an sich, der da zum Training fährt, der geht halt auch einer Erwerbstätigkeit nach. so Und das ist den anderen Leuten ja auch nicht untersagt. Die haben halt nur das Glück, dass sie es geschafft haben, Profifußballer zu werden. Und der andere, der es vielleicht auch immer halt werden wollte, der ist es halt nicht geworden. Das ist halt im Rational Leben. hast du völlig recht. Ja, ja ich, aber Fall. ich verstehe natürlich auch deinen Punkt. Viele Leute werden natürlich in ihrer generellen Möglichkeit eingeschränkt. Das ist ja auch das, was uns auch so ein bisschen mehr oder weniger, je nachdem, einfach im Tagesablauf stört. Und natürlich ist das, wirkt das dann erstmal komisch, wenn die Leute das dann halt eben tun können und du dann nicht. Und ich vermute auch in der Tat, dass es dann viele geben wird, die diesen Kontext irgendwie nicht erstellen können. Aber vielleicht kann man denen das ja irgendwie dann doch versuchen, rational zu erklären. Naja, und die aber, die Leute, die sich dafür interessieren, sind im Optimalfall auch genau die Leute, die sich dann freuen, dass es auch irgendwann wieder der Bundesliga losgeht. Ja, Insofern kannst du die dann da vielleicht Fall. abholen, ne? was halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, über den wir auch noch gleich sprechen. Also, das heißt, ähm, wenn wir das jetzt erstmal so sehen, dass der also Anfang April, dass es jetzt bald weitergeht mit dem Training, ja. was halt ein ganz, ganz wichtiges Datum jetzt erstmal ist, und darüber würde ich mit euch jetzt auch mal ganz kurz sprechen wollen. Du hast ja eben schon gemeint, äh, René, äh, das ist ein sehr optimistisches Datum. Also, das heißt, die erste Maiwochenende, erste Mai-Wochenende wird irgendwie vorsichtig angedeutet, dass man da den Spielbetrieb wieder fortsetzen könnte. Ne? Ja, also wenn ich die Aussagen von Seifert, die danach noch kamen, deute, dann ist das keine vorsichtige, äh, kein vorsichtiges Herantasten, sondern man hat das schon okay. sehr konkret ins Auge gefasst, weil er eben mhm. auch wenig später dann auf eine Frage eines äh, Journalisten gesagt hat, dass nach wie vor noch das Ziel ist, die Saison zum 30.06. zu Ende gespielt zu haben. Also man möchte spielerisch darüber entscheiden, welche Mannschaften auf- und welche absteigen. Und mit Blick auf die kommenden Spielzeiten hält man nach wie vor an dem Plan 30.06. fest. Es könnte eventuell, und da waren viele Weichmacher drin, eine Verlängerung, in den Juli hineingeben. Aber so wie es ja auch manche andere, wie zum Beispiel auch Rummenigge und so weiter, ja in irgendwelchen Interviews äh, rausgepoltert haben, so nach dem Motto, naja, die Saison kann auch irgendwie bis Oktober, September oder irgendwas geben. Das hat er heute klar verneint und gesagt, nee, nee, Ziel ist 30.06. Sondern wenn du sagst, du hast noch neun Spieltage, die übrig sind und du willst das jetzt auch nicht alles irgendwie in zwei Wochen runterreißen, dann musst du wahrscheinlich schon Anfang Mai anfangen, weil ansonsten gehen dir ja auch so ein bisschen die Wochen aus. Ja, und was ganz klar dann dementsprechend ist, ist die Tatsache, dass das alles erstmal, am Anfang denkt logisch, später kann man bestimmt darüber reden, aber am Anfang alles mit Geisterspielen stattfindet. Das ist natürlich auch erstmal logisch, ne? ist ja klar, aber es ist natürlich eine krasse Kiste tatsächlich, ne? weil du nimmst dem Fußball ein bisschen sehr viel von dem, was ihn wahrscheinlich aus deutscher Sicht oder aus Eintracht- und Fansicht wirklich ausmacht. ne ja. Also das hat Seifert auch gefragt worden, wie das denn aussehen würde. Und er hat ganz klar gesagt, er geht davon aus, oder die DFL geht davon aus, dass wir in dieser Spielzeit, also Ende der Saison 1920, kein Spiel mehr mit Zuschauern erleben werden. Und er hat ein Fragezeichen daran gemacht, ob auch in der neuen Saison gleich zum Beginn Spiele mit Zuschauern wieder möglich sein werden. Und wenn es, ich mir so angucke, genau, ja. was so der manch einer sagt, dann kannst du wahrscheinlich davon ausgehen, dass... Dinge, die einen Veranstaltungs- oder Eventcharakter im größeren Sinne haben, wahrscheinlich bis Ende August, Anfang September nicht drin sein werden. Ja, und äh, das ist ja jetzt auch insofern, genau, wir sind ja alles keine Virologen, keine Ärzte, wir können das nicht so ganz gut beurteilen. Wir glauben aber diesen Leuten, die das halt dementsprechend sagen. Insofern muss man da davon ausgehen. Und dann ist das der, der einzige Weg, diesen Spielbetrieb wiederherzustellen ja Und vielleicht ist es trotzdem, natürlich, guck mal, vor ein paar Wochen haben wir gesagt, oh Gott, Geisterspiele, niemals und so weiter und so fort. Mittlerweile äh, ist es, glaube ich, bei vielen angekommen, dass man sagt, okay, meine Güte, also wenn jetzt die Bundesliga einfach so wieder losginge, dann wäre das ja, auch auch mit Akte Geisterspielen Tanz, ja. vertre vertreten. Ja, ne? ja, ja, also äh, viele Leute würden jetzt wahrscheinlich ja, ja. sagen, naja, ich, wenn ich jetzt zu Hause sitze und kann mal Fußball gucken, selbst als Geisterspiel, ja, dann ist mir das trotzdem lieber, bevor ich es gar nicht gucken kann. Ne? Ja, ja. ja, also es ist ja schon, und das hatte Basti ja letzte Woche auch schon gesagt, und wir ja auch, und ich glaube, diese Woche haben sie sich ja bei 93 auch nochmal besprochen. Das ist halt einfach so ein Fixpunkt am Wochenende. So, also jeder von uns, der sich halt sehr intensiv mit diesem Sport auseinandersetzt, hat so seinen kompletten Ablauf an so einem Wochenende danach ausgerichtet, um 15.30 Uhr entweder im Stadion zu stehen oder vor dem Fernseher zu sitzen, je nach Gegebenheit. Und ich stelle auch ja. bei mir einfach fest, dass so, ich habe an Samstagen und Sonntagen momentan überhaupt kein Zeitgefühl, weil mir einfach so dieses von wegen, ich arbeite auf irgendeinen Zeitpunkt hin, ist mir vollkommen abhanden gekommen. Fehlt. Ja. Ja, ja. Ich würde es tatsächlich aber auch freuen, oder? Ja, dass äh, Spiele wieder durchgeführt werden, auf jeden ja. Fall. Also äh, ein guter Punkt, den ihr hier gesagt habt, ist, es ist, geht ja eigentlich so, diese Ungewissheit macht mich hier kaputt auch ja. in der ganzen, der ja. Misere, aber in den gesamten Verlauf. Ob das irgendwo ist, äh, auch äh, geschäftlich, dass du einfach siehst, du weißt überhaupt nicht, wann geht es wieder los, wann sind Lieferketten wieder machbar etc. Und das liefert sich, das zieht sich hier auch völlig in den in den Hobbybereich mit rein. Sachen, wann kann man denn endlich wieder Fußball gucken oder wann geht es denn endlich wieder los? Das sind zwar untergeordnete, ähm, Bedürfnisse momentan, muss man ja wirklich so sagen. Es, ist, es, es gibt viel Wichtigeres. Das müssen wir immer wieder betonen. Aber nur dieses ganz Ungewisse. Jetzt haben sie ein Fix, das, da tue ich mir aber auch noch ein bisschen schwer damit. Denn mhm. eigentlich, René, auch so wie du es sagst, eigentlich hast du jetzt ein fixes Thema oder einen fixen Termin hier reingeballert mit 30.04. beziehungsweise dann im Endeffekt erste, erste Maiwoche soll es wieder losgehen. Das ist natürlich was, wo jeder von uns sagen würde, geil, jawohl, und schreibe ich. Ich will sofort wieder Fußball sehen. Und zwar genial. Ich finde es nur jetzt problematisch, wenn du diese Linie wieder verschiebst, dann, weil dann hätte ich an der Stelle überhaupt keinen, sondern hätte gesagt, wir setzen es aus und gucken dann und nicht so diese Formulierung, ja, und wir wollen Dreiste, fertig sein und so weiter. Das würde ich mir dann sparen, wenn im Endeffekt der Termin nicht wirklich... Äh, Komme, was wolle, wir knallen hier rein und wir haben schon mit allen Verantwortlichen gesprochen, jetzt müsste die Welt untergehen, wenn das nicht äh, der dreiste Vierte ist. Ich glaube aber, und wenn ich mir das so angucke und wenn du, Marvin, du hast es vorhin richtig gesagt, wir sind alle keine Virologen, wir haben alle äh, äh, nicht wirklich Ahnung, aber wenn du die Medien sonst so verfolgst, die sich gerade mit dem Thema sehr äh, beschäftigen, dann siehst du schon, dass da eine gewisse Skepsis ist, dass wir hier, wir sind noch ganz am Anfang, da kann noch richtig krass was kommen. Und dann denke ja. ich, dass ein 30.04. hier so äh, als, äh, mhm. das ist hier das Maß aller Dinge und so wird es jetzt gemacht, momentan total Glaskugeleserei ist. Und das, also das finde ich dann wieder unsouverän. Ja, ich das verstehe ich, das ist interessant. Ähm, denn es ist auf der anderen Seite hier auch so, es gibt mittlerweile, wir klammern uns alle an solche Daten. Ne? Es ja, ist ähm, ja, ja, In der ja, gesellschaftlichen ja. Art und Weise ist es so, dass wir mittlerweile zu so den 20.04. gehört haben als mögliches Datum, wo es gewisse Lockerungen geben könnte, wenn die Kurve weiter so verlauft, verläuft, wie das aktuell sich langsam aber sicher andeutet. Ne? Also wenn wir jetzt die letzten Tage angucken, genau. da gab es äh, einen vergleichsweise geringeren Wachstum. Die Curve flattet sich ein wenig, ja, aber ähm, und wenn das halt so weiter ginge und die Zahl der Verdoppelung bzw. Die, die Zahl der Vervielfältigung der Neuinfektionen weiter absinkt bzw. sich nur ganz leicht weitergeht, dann wäre es eine Möglichkeit am 20.04. über Neuerungen nachzudenken. Und dieses kleine Häppchen des 20.04. haben halt auch logischerweise sehr viele aufgenommen und, und nehmen das natürlich als Datum, bei dem sich was ändern könnte. Deswegen, Richtig. es ist halt so, äh, und, und jetzt hörst man hört man man das, das man was man hören will, klar. Ja gut, ich glaub, du, hast, ich, du hörst jetzt 30.04. und natürlich ist das dann natürlich das Datum, an dem wir uns jetzt klammern. Klar, ne? Ich glaube, man macht das aber auch mit dieser Konsequenz und mit dieser mit dieser Deutlichkeit, weil man muss natürlich auch den Fußball als das auch sehen, was er ist, nämlich ein Wirtschaftsbetrieb und du hast Verbindlichkeiten oder Vereinbarungen gegenüber Sponsoren und gegenüber Fernsehübertragungsanstalten und du musst natürlich auch irgendwann als Wirtschaftsunternehmen DFL und die Vereine, die da dran hängen, halt auch irgendwann eine Aussage bringen und sagen: So, lieber Hauptsponsor, wir haben dich verstanden. Jetzt war mal hier vier Wochen nicht dein Emblem im Fernsehen zu sehen, aber ab dann und dann geht es wieder los. Und bitte halt bis dahin noch die Füße still, weil wir wollen auch deine Kohle hier am Ende des Tages noch haben. Ja. Also, da muss ja dann auch irgendwann mal mit einer verbindlichen Aussage ja. da irgendwann das kommen. Ja, ja, weil ansonsten hast du Punkt, nämlich auch ja. ein Problem mit den ganzen Sponsoren, die einfach irgendwann sagen so, wenn ihr selbst nicht wisst, wann es hier weitergeht, dann streichen wir jetzt hier mal 20% Zahlung raus, da hinten steht unser Anwalt, viel Spaß und dann hast du ein ganz anderes Problem und wir haben ja auch die Aussagen von anderer Stelle gehört, was mich halt auch jetzt, nicht, war ja nicht heute, sondern vor ein paar Tagen schon, was mich da erschreckt hat, ist, dass am Ende halt wirklich, wenn die das Ding nicht irgendwie nach Hause fahren, ein Drittel der Bundesligisten und zwei Drittel der Zweitligisten vor einer Insolvenz stehen, also da siehst du halt auch, wie eng auf Kante dieses ganze Konstrukt Fußball genäht ist. Das stimmt, das stimmt. Äh, darüber haben wir in der letzten Woche ja auch schon mal ein bisschen gesprochen, wenn du siehst, wie anfällig das halt alles ist. Aber wenn wir jetzt wirklich noch mal dahin zurückgehen und sagen, okay, wir nehmen jetzt mal dieses Datum, ne? ja. wir denken, dass das funktionieren kann, könnte oder die probieren ja auch alles, ne? Das ist ja nicht nur so ein loses Datum. Die setzen jetzt alles darauf an, dass es ab an Anfang Mai wieder losgeht. Deswegen ja die weiteren Pläne. Und zwar, wir haben eben gerade darüber gesprochen, es soll äh, stattfinden, aber ohne Zuschauer. Das heißt, gleichbedeutend muss trotzdem alles dementsprechend klargelegt werden, damit sich niemand infiziert. Ähm, ist es denn möglich, dass, äh, die, die Berichterstattung so zu machen, dass möglichst wenig Leute vor Ort sind? Ähm, mit was kann gearbeitet werden? Und genau deswegen haben sie ja dieses, diese Taskforce, glaube ich, auch Sportmedizin ja. und Sonderspielbetrieb eingerichtet, der auf der einen Seite festlegen soll, was du eben, eben schon angedeutet hast, äh, René, dass äh, die Infektiologie, heißt das so, ich weiß nicht, also, dass die Ansteckung niedrig gehalten werden soll. Und auf der anderen Seite willst du halt auch klar machen, wie kann ich denn, auch wenn es unter beschwerten Bedingungen ist, ein hochwertiges Produkt entwickeln? Ne? Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Jetzt sage ich aber jetzt eine Frage hm. an der Stelle nochmal. Und ich will ja nicht äh, der Buhmann und ah, das ist doch alles Mist und so weiter. Ich will auch, dass es wieder losgeht. Aber ist es ja, nicht ja. auch bei euch dann so, dass äh, ich ich denke, ich kenne einige Leute, die auf jeden Fall, sobald hier die Bundesliga wieder losgeht, sich zusammen irgendwo hinsetzen werden, werden das zusammen gucken und nicht zu Hause jeder vor seinem Fernseher alleine. Die Vernunft, finde ich, ist bei vielen da einfach gar nicht da und auch ob sie in, in einem Monat da ist, ist noch mal eine andere Frage ist für mich eigentlich dann auch so ein Punkt, den habe ich auch jetzt schon häufiger in den Diskussionen zumindest äh, gehört, wenn irgendwelche, ja, ich sag mal Wissenschaftler, Virologen und so weiter äh, zum Thema kamen, die gesagt haben, es ist ja nicht nur das, der, der, dass da beim beim Spiel dann im Endeffekt Spieler sich anstecken können oder die Mitarbeiter plus noch das Fernsehteam, plus noch Dings, das ist sowieso schon ein Riesenkonsortium, was du brauchst, um einigermaßen qualitativ hochwertiges Produkt zu liefern. Und dann du hast ja auch die Leute, die dann auf einmal sagen, jetzt ist ja wieder alles in Ordnung, komm, wir treffen uns jetzt wieder, kommen, wir setzen uns zusammen äh, von Fernseh, gucken ein bisschen Public Viewing-mäßig, ach komm, wir fahren mal wieder alle gemeinschaftlich zum Stadion, jetzt heizen wir die richtig an, die sollen mal aber auch Balkon komm, kommen, die sehen. Ja, aber sei, ganz, sei nicht. Aber ganz so ehrlich, also zum Stadion zu fahren, ist doch Unsinn, wenn ich weiß, dass die Situation momentan noch angespannt ist, dann muss ich das, also, also, dass man sich zum Public Viewing. Trifft, Meinst du, die Leute sind so intelligent, vorstellen. Marvin? Also, wenn ich also mir also zumindestens. Ich, du mach, siehst doch, sorry, aber du siehst ja. doch gerade, dass wir aktuell noch gewisse Einschränkungen haben. Wenn die gelockert würden und das dann gleichzeitig damit einherfällt, also zur gleichen Zeit, dann kann ich kann ich davon ausgehen. Aber wenn die Einschränkungen sich nicht wesentlich ändern, dann gehe ich nicht davon aus, dass dann plötzlich Leute sagen, wir machen Public Viewing. Du könntest eher entwickeln äh, eine Maßnahme dafür, dass es eine große Menge an Leuten konsumieren und sehen kann. Das heißt, du kannst, ähm, was ich ja schon mal auch angedacht hatte bei Twitter und dann hatte ja Sky, sehr ja genau darauf eingegangen und hat ja dann die Option gemacht, okay, ähm, es gibt Geisterspiele, dann machen wir für euch das frei verfügbar. Dann könnt ihr die Konferenz beispielsweise gucken. Das wäre eine Möglichkeit, dass du die Verfügbarkeit gut, ja. für alle erweiterst. Ja, weil dann gehst du nämlich genau solchen Entwicklungen auch entgegen. Weißt du, so könntest du es machen. Also ich, ich verstehe deine Risiko. Finde ich sehr eine Möglichkeit auf jeden Fall. Mhm. Nee, mhm. finde ich sehr gut, aber ich, ich muss wirklich sagen, ich, ich also, vielleicht mhm. bin ich dann auch wieder zu pessimistisch und zu äh, äh, äh, äh, es ist einfach für mich schwierig, wirklich den Leuten äh, das so zu verkaufen, dass sie dann im Endeffekt ihre alte Gewohnheit trotzdem, und wir, wir reden ja hier ja. immer noch vom ersten Juni, äh, Mai -Wochenende, äh, und wenn alles normal läuft, wir haben es ja vorhin schon gesagt, 20. Äh, wird vielleicht schon ein paar Lockerungen geben. Ich hoffe da einfach, dass das keine falschen Signale sind, dass jetzt wieder alles in Ordnung ist. Ne? Macht einfach wieder so, wie ihr äh, wollt. Das ist so, ich habe einfach Angst, dass die Leute das völlig in den falschen Hals bekommen, und sagen, jetzt läuft doch wieder Fußball, was, ich darf mich doch wieder mit drei Leuten auf der Straße treffen, ist doch scheißegal, dann setze ich mich halt mit zehn Leuten in den Keller und gucke im Endeffekt Fußball und äh, dann können wir auch wieder kleine Partys machen. Einfach, ich habe ja. so ein bisschen Angst davor und ja, wir reden ja immer nicht. davon, die Fußball-Bundesliga hat im Endeffekt Vorbildcharakter. Ja. Und da also, äh, ist es einfach ehrlich. für mich, dass die Leute es meiner Meinung nach, wenn so gesetzt werden und die Situation es eigentlich nicht zulässt, sondern du einfach halt, damit es jetzt wieder losgeht, da anfängst, das ist einfach das, wo ich ein bisschen Magenschmerzen bekomme. Also ganz ehrlich, das sehe ich nicht. Also wenn ich mir auch angucke, also man kann es ja jetzt nur beurteilen auf den Menschen, mit denen ich spreche und auf meiner äh, Filterbubble in sozialen Netzwerken, dann stelle ich schon fest, dass die Fußballfans, die dort unterwegs sind, das Ganze sehr differenziert beurteilen können. Und wenn du auch diese ganzen Fan diese ganzen Banner und so weiter siehst, wo irgendwie äh, den Leuten in diesen ähm, systemkritischen Berufen Mut zugesprochen wird, dann würde ich behaupten, dass der F diese Fußball-Fan-Blase das sehr differenziert betrachtet und die sehr wohl das beurteilen können. Da mache ich mir tatsächlich eher die Gedanken um diese ganzen äh, Freizeitmenschen, die dann da irgendwie in Berlin auf dem Tempelhofer Feld mit 200 Leuten rumhängen. Um die mache ich mir dann da mehr Sorgen, als um die Fußballfans. ja Ist ein guter Punkt, René, weil ja gerade sehr, sehr viele Ultras extrem viel Arbeit reinstecken, genau zu dieser Zeit, zu dieser Corona-Zeit, diesen sensiblen Berufen helfen oder auch sich um Obdachlose kümmern, beziehungsweise Geld holen, versuchen äh, zu akquirieren, damit es den Leuten ähm, einigermaßen noch ein bisschen besser geht und so weiter und so fort. Also da ist sehr viel Sensibilität dabei. Es gibt wahrscheinlich auch trotzdem auch die Bewegung, die du skizziert hast, Dennis, deswegen würde ich es smart finden, genau diesen Bewegungen Einhalt zu gebieten, indem ich ein Konzept mit Sky entwickle und sage, dafür, dass es jetzt weitergeht, haben wir für euch was entwickelt, zu dem und dem Preis, das Saisonfinale. Festpreis, günstig und so weiter und so fort, vielleicht ein paar Sachen sogar kostenlos. Ich ja. glaube, dann wäre sehr, sehr vielen Leuten mitgeholfen. Du würdest auf der einen Seite das eindämmen können und das andere ist halt, wir dürfen nicht vergessen, in dieser schwierigen Zeit, in der wir uns alle befinden, für Fans der, des Fußballsports, ist es, glaube ich, ein Riesenrelief, dann wieder, selbst ohne Fans, Fußball gucken zu können. Du hast ehrlich gesagt wieder, du, René, du hast eben gerade richtig gesagt, die Struktur, die auch die wöchentliche Struktur, geht es einem so ein bisschen abhanden. Ja, das hört sich jetzt für Leute an äh, komisch an, die jetzt keinen Fußball gucken. Aber für uns ist es halt so: Wir wissen, Wochenende, vielleicht Samstag, Sonntag, Fußball kann ich angucken, kann ich mich ärgern, kann mich, kann ich mich freuen. Haben wir diskussionswürdiges. Das fällt ja alles flach und das heißt. Das sorgt wieder für Struktur. Und es ist wieder, es sich, man könnte auch sagen, ein bisschen Brot und Spiele, aber vielleicht ist das doch auch relativ strebenswert tatsächlich. Ne? Ja, vor allen Dingen, ja du hast ja dann auch mhm. wieder was, wir reden ja schon auch irgendwie davon, irgendwie physisch Abstand zu halten zu den Leuten, aber auf so einer sozialen Ebene schon irgendwie den Leuten nahe zu sein. Und man hört ja viele Geschichten dann auch aus dem Bekanntenkreis, Menschen, die dann jetzt sich lange nicht gemeldet haben, wo man jetzt irgendwie anfängt wieder zu sprechen. Aber ich stelle halt auch fest, dass. <lacht> Mit den Leuten, mit denen man halt sehr viel Kontakt hat, da gehen einem die Themen aus. Aber was willst du denn reden? Und bei dir so, ja, ich habe daheim gesessen und habe drei Scheiben Brot gegessen. Also ist ja auch schnell irgendwie das Gespräch rum. Aber auch da hast du ja dann auch wieder irgendwas, wo dann auch die Leute wieder in einen sozialen Austausch kommen können und auch wieder so ein Stück weit Lebensqualität zurückbekommen. Davon müssen wir ja auch einfach. Gehe ich voll reden. mit euch, auf jeden Fall. Und was ich extrem ja, gut ja, ja. fand in dieser Pressekonferenz, dass Seifert ausdrücklich die Aktivitäten von Spielern, Vereinen und Ultras gelobt hat. Und die Ultras waren sogar die, die er zuerst genannt hat. Also auch da ist das Thema angekommen und wird gesehen und wertgeschätzt. Also von daher fand ich das auch sehr, sehr positiv. Schöner Punkt. Schöner Punkt, dass du das erwähnst. Sehr gut. Finde ich auch wichtig, dass das auch von offizieller Seite mal gesehen wird. Es ist natürlich klar, wenn wir das jetzt uns betrachten und reden hier über vielleicht ein Datum wie den 30.04., dann müssen sich weite Teile der Gesellschaft vorkommen wie in einer Parallelwelt. Das ist uns auch klar. Ja? Wir reden, aber wir sind Eintracht-Podcast, wir sind Fußball-Podcast. ist klar, dass wir dann darüber reden, ja. gerade auch wenn die Fußballoberen ebenfalls in den 30.04. In den Mund nehmen. Die Sache ist halt auch die, natürlich ist es irgendwie absurd, nur weil Deutschland noch einigermaßen Glück hat, wenn es um die Todesfälle geht, um die Senkung der Kurve gerade ein wenig deutlicher wird ähm, im Vergleich zu den USA, die jetzt halt gerade die Kacke am Dampfen haben, Italien viel schlimmer getroffen und so. Natürlich ist es ein singuläres Problem, das kann ich schon nachvollziehen. Aber wenn es die Möglichkeiten gibt in Deutschland, dann halte ich das auch aus einer Gesellschaft, eine gesellschaftlichen Perspektive nicht so für ganz verkehrt, wirklich den Staat dann zu setzen, wenn es vertretbar ist. Und diese Vertretbarkeit, die setzt ja auch dies, die, diese Taskforce durch. Ich bin sehr gespannt, wie, was die sich überlegen tatsächlich. Geh schon davon aus. Und das ist natürlich, das ist ja, da, da sitzt ja nicht der, der Hanebambel um die Ecke äh, der, äh, zusammen und drei Leute aus der Kneipe, die sich jetzt so überlegen. Das sind schon <lacht> Sportmediziner, das sind, da sind wahrscheinlich auch Virologen dabei, da sind Leute dabei, die ihr Fach verstehen. Ja, das sind, das sind, die entscheiden das ja auch nicht alleine. Also das ist ja auch so ein bisschen, zumindest soweit wie ich die Pressekonferenz gesehen habe, ähm, steht man da ja auch durchaus in Austausch eben auch mit entsprechend irgendwie dem der Bundesregierung. Ich meine, es gibt ja auch dort einen Sportminister, Sportministerin, whatever, ähm, mit denen man dann natürlich dann auch Kontakt hält, genauso wie ja auch Leute beim Robert-Koch-Institut. Also man wird das Ding ja jetzt nicht einfach irgendwie stattfinden lassen, wieder aller Vorgaben, sondern das wird schon eine sehr überlegte und kalkulierte ähm, Thematik sein. Und so wie Seifert auch gesagt hat, ist das mhm. auch keine rein deutsche Thematik, sondern man steht auch ah. regelmäßig im Austausch auch mit den anderen europäischen Ligen, weil natürlich ja hinten dran auch die Thematik mit UEFA, also Euroleague und Champions League und so weiter, die ja auch noch irgendwie ausstehen. Also auch mit denen steht man in Austausch, um eben auch über solche Pläne zu reden. Also auch in anderen Ländern versucht man natürlich auch dort den Spielbetrieb wieder aufzunehmen. Ich glaube, Italien ist da noch so ein bisschen ähm, eine Sonderthematik. Da könnte ich mir vorstellen, dass das da noch ein bisschen länger geht, aber... Spanien hat jetzt über Juni nachgedacht. Spanien genau. hat jetzt über Juni nachgedacht. Also man versucht sich da schon so ein bisschen auch anzunähern und zu gucken, dass man da auch irgendwie europaweit wieder in so ein in so einen Fluss reinkommt, was ich auch ganz spannend einfach fand. Ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass England auch jetzt, äh, die es jetzt auch noch nicht 100, also die, die es auch natürlich schwer getroffen hat von den Fallzahlen, aber ein bisschen geringer. Also ich glaube, die werden auch bald wieder darüber nachdenken, klar. Aber es ist natürlich jetzt so eine interessante Sache zu sehen, ähm, wie das überhaupt stattfinden kann. Ich kann mir vorstellen, ähm, also ich kann Ihnen nochmal ein kurzes Wrestling-Beispiel geben. Bis zuletzt hat hier die WWE, trotz der Tatsache, dass es in den USA gerade richtig heiß hergeht, noch veranstaltet ohne Fans in, in ihrem kleinen Performance-Center in, in einer Halle, aber auch mit Wrestlern, keine Ahnung, wie viele Wrestler waren denn insgesamt pro Show eingesetzt. Naja, jetzt haben sie WrestleMania abgedreht, waren bestimmt auch 30, 40 Leute dabei. Ne? Und trotzdem, wurde natürlich auch probiert mit minimalem Einsatz, Kamera, ja klar, haben wir verschiedene, aber trotzdem äh, nicht unnötig viele Leute, die da noch rumwuseln, die noch sonst andere Dinge tun, sondern äh, der Mikro Mikrofon, äh, das ähm, wie sagt man, Sportreporter fällt woanders hingepackt, die Moderatoren woanders hingepackt und so weiter und so fort. Also ich glaube auch, die, ähm, die, die, die Bundesliga wird sich darüber dementsprechend Gedanken machen, zu sagen, okay, reicht es vielleicht, wenn wir die Sport... Moderatoren und Kommentatoren überhaupt gar nicht an einem Spielfeld beispielsweise haben wir haben die weiter separat in ähm, bei Sky dann beispielsweise in äh, ja keine Ahnung wahrscheinlich in einem Studio ähm, die Kommentatoren sitzen dann vielleicht alleine und so weiter und so fort das kann ich mir alles durchaus vorstellen ja, und klar, gleichzeitig auch so äh, komplett halt auch runtergefahren die Technik und so weiter genau. und so fort ja, also, dass da auch viel automatisiert passieren wird. Dass da viel automatisiert passiert und dass du halt ansonsten den den Staff der Mannschaften halt auch stärker voneinander irgendwie separierst, dass du halt auch wirklich aussagst von wegen, okay, die Spieler können meinetwegen zusammen irgendwie rauslaufen, weil die sind ja auf dem Spielfeld sowieso irgendwie, aber dann halt auch, was weiß ich, irgendwie die Trainer weiter auseinandersetzen oder sonst irgendwas. Ich meine, du hast natürlich in einem leeren Stadion auch noch andere Räume. Was ich mich halt nur dabei frage, mhm. ähm, mein Wrestling war jetzt so dein Vergleichsbeispiel, ja. zumindest nach meiner Wahrnehmung reden wir da jetzt auch nicht unbedingt von irgendwie Sportlern, die jetzt irgendwie mehrere Millionen im Monat verdienen, die haben einen ganz anderen Druck, auch zu arbeiten. Mhm. Jetzt stelle ich mir die Frage, was passiert denn, wenn der erste Fußballspieler sagt, sorry, das ist mir zu so heikel, ich gehe nicht da raus aufs Feld? Guter Punkt. Keine Ahnung. Das ist, ein, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Darüber habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht. Das, heißt, das kann halt eine ganz interessante ja, Domino-Wirkung haben. Ne? Dass ja. der eine sagt, nee, das ist mir zu risikoreich. Ähm, ich können wir aber tatsächlich fast vorstellen, dass die allermeisten Fußballer überhaupt keine Angst haben und eher sagen, dass, dass sie genervt sind und wollen wieder auf den Fußballplatz. Ich weiß gar ja, nicht. Ja, das ist, ist halt ne? schwierig, das schwierig nicht, ne? zu sagen. Da sind sicherlich ein paar dabei, die jetzt gerade irgendwie am Anfang ihrer Karriere stehen, die noch einen gewissen Erfolgsdruck irgendwie haben, die jetzt einfach sagen, so, komm, ich bin irgendwie äh, gut trainiert, ich habe keine Vorerkrankungen, ja. ich habe auch in der Familie vielleicht jetzt hier keinen der, im direkten Zusammenhang, den ich irgendwie ähm, anstecken kann. Komm, ich will hier noch irgendwas reißen ich habe vielleicht das Konto noch nicht voll, dann hast du vielleicht auf der anderen Seite irgendwie einen, der irgendwie sowieso kurz vor dem Ende seiner Karriere steht, das Konto voll hat und sagt von wegen, wisst ihr was, Leute, meine mit. Also ist jetzt ja, ist alles guter, sehr viel Punkt Spekulation, dabei. aber ich kann mir ja, durchaus hier. vorstellen, dass es da auch noch ein bisschen ähm, Diskussion und Überzeugungsarbeit halt auch geben wird. Es ist auch immer so ein bisschen die Frage, wie sich das bei den Leuten im Kopf abspielt. Das ist ja auch bei jedem irgendwie unterschiedlich, wie viel Angst man tatsächlich vor dieser Situation einfach auch hat. Ja. Also, ist, Ja, keine Ahnung, das, da bin ich mal gespannt. Das, das wird sich wahrscheinlich aber jetzt auch schon bei, zu Beginn des Trainingsbetriebes kann sich das wahrscheinlich auch zeigen. Ja. Ne? Also auch jetzt... Ja weil ich glaube, du hast vollkommen recht, dass auch die äußeren Einflüsse, auch die Medienberichte aus anderen Ländern, vielleicht auch viele ausländische Mitbürger dementsprechend irgendwie beeinflussen, wenn sie sehen, dass, ich weiß in Portugal ist es jetzt relativ glimpflich abgelaufen, aber beispielsweise, wenn wir jetzt viele Amerikaner in unserem Team hätten, die sind beeinflusst dadurch, was sie gerade sehen, allein in New York. Und wenn du die italienischen Medienberichte anschaust, dann bist du wahrscheinlich auch so, dass du sagst, ich weiß gar nicht, wie ich mich jetzt auf Fußball konzentrieren kann, dann ist das jetzt der richtige Move. Dafür muss halt aber auch die Taskforce Sportmedizin ein Konzept entwickeln, dass das halt sicher bleibt. Wer weiß, wenn, wenn, äh, wenn die ersten Corona-Fälle dann trotzdem innerhalb eines Teams wieder auftauchen, erneut. Ja, das ist ja dann die sowieso ganze Sache ganz anders. ein Faktor. Wie, ja? wie sieht es dann aus, wenn tatsächlich dann Spieler positiv getestet werden? Aber bleiben wir nochmal bei, ähm, ja. bei den Spielern mit, ähm, wie gehen die mit der Situation um? Für mich ist das dann auch eine große Aufgabe in den Vereinen, wie die Spieler dort und auch Spieler exemplarisch genommen, aber da gehört natürlich auch so alles rundrum an ähm, Mitarbeitern mit dazu, wie die jetzt da auch betreut werden und für mich Zeigt sich an der Stelle auch, wie groß der Zusammenhalt in so einem Team ist, wie sehr du dich auf die anderen verlassen kannst, wie gut die Beziehung untereinander mit den Spielern ist. Das bringt dich auch einfacher nochmal durch so eine Situation, als wenn du jetzt eine Mannschaft hast mit irgendwie zwar fünf tollen, 15 tollen Top-Fußballern, die allen Arsch voll Kohle wert sind, aber die halt an sich mit den anderen nichts zu tun haben wollen. Also da macht es dann auch, glaube ich, nochmal so ein bisschen sehr gut, den ja. Unterschied. Sehr guter Punkt, René. Ganz kurz auch nochmal zu dem Thema natürlich auch wieder der Hinweis, wir sind keine Arbeitsrechtler, aber äh, wenn du wieder den Vergleich in die Arbeitswelt nimmst, muss ja im Endeffekt, ich denke, dass sich das hier schon viel auf freiwilligen Basis äh, tatsächlich dann äh, bewegt, denn äh, der Arbeitgeber muss ja dafür sorgen, dass die Infektionswahrscheinlichkeit sozusagen so minimiert ist, äh, wie es nur geht. Das heißt zum Beispiel, Marvin auch nochmal ein Beispiel, Großraumbüro äh, darf nicht mehr voll besetzt sein, sondern muss die Leute entweder die Möglichkeit geben, ein, ein Homeoffice äh, zu machen oder im Endeffekt äh, so die Desinfektionsmöglichkeiten und so weiter, dass du einfach deine, deine Abstände einhalten kannst, dass du äh, Dings das sehen wir ja alle, ist beim Fußball so nicht gegeben. Fußballer kann kein Homeoffice machen. Auch ein Physio kann kein Homeoffice machen. Also du, du siehst, so da haben wir schon einen ja, Spezialfall das hier, ja. dass im Endeffekt das eigentlich nicht anzuwenden ist. Dann die Spieler. Jeder weiß, wenn du deine zwei Meter jeder Abstand hält voneinander, dann wird es ein relativ seltsames Fußballspiel. Also dementsprechend, da ist es auch schwierig. Deshalb denke ich schon, dass sich das viel im Bereich Freiwilligen und auch Überzeugungsarbeit bewegt. Und ich denke, dass natürlich diese... Ja, es wird da auch schon den einen oder anderen geben, der dann sagt, nein, ich möchte nicht, ob das dann natürlich äh, medial und nach außen hin so ver, äh, verbreitet wird oder ob dann gesagt wird, okay, kein Problem, dann bleib du zu Hause und ähm, dann, dann ist das halt so, um einfach diese Stimmung äh, nicht ja, weiterzutreiben, Nächste, in die gesamte Mannschaft und so weiter, kann ich mir schon vorstellen, dass da viele Einzelgespräche notwendig sind und auch einzelne, mh, wie nennt man das denn, ja ich sag mal Abmachung Vielleicht sagt der eine Spieler, wie du gesagt hast, oje, oh äh, für mich ist das nichts mehr, dann, dann muss man das akzeptieren. Junge Wilde, vielleicht ist das auch eine Chance für Leute, die einfach ein bisschen, ich sag jetzt mal, sich im Kopf ausschalten und wollen einfach Fußball spielen und haben einfach Bock und, und äh, sehen diese ganze Situation gar nicht so ernst, als jetzt jemand, der total äh, Angst hat davor. Ich glaube, das bringt uns dann auch, der bringt uns auch auf dem Fußballplatz dann nichts, wenn er Angst hat, sich jede Minute anzustecken. Und ich denke, dass ja. das eine ganz wichtige Situation ist, dass wir hier in einem freiwilligen Bereich uns wahrscheinlich befinden, dass hier keiner gezwungen wird und dementsprechend aber dann auch nur die, die eben überzeugt sind davon auch spielen sollten, weil das andere, das bringt uns eh nichts, wenn einer ja, äh, sich nur Gedanken macht, dass er nicht anstellt. Ja, das sich wird nicht dann anstehen. natürlich auch nochmal, wenn wir jetzt mal tatsächlich auf einen möglichen Spielbetrieb schauen, dann auch die Aufstellungen der Mannschaften und auch die Aufstellung der Eintracht durchaus beeinflussen. Wer ist gerade frei im Kopf und wer fühlt sich überhaupt geistig wie körperlich in der Lage, an so einem Spiel irgendwie teilzunehmen. Also da wird es vielleicht auch den ein oder anderen Spieler, auf den man als Mannschaft angewiesen ist, vielleicht in der Startaufstellung nicht geben. Ja, aber jetzt nochmal zwei Nummern zurück, bevor wir ja. jetzt zur Startaufstellung kommen. Gibt es ja ganz andere Fragen, die sich dann stellen, denn äh, die, wenn du sagst, du fängst dann an zu trainieren, dann bist du... Trotzdem die einzige Möglichkeit, wie du das dann irgendwie versuchen kannst, klar zu halten, ohne dass es Neuansteckungen gibt, ist im Endeffekt in einer Art Dauerquarantäne, kann man auf der einen Seite sagen, oder du sagst halt, das ist ein dauerhaftes Trainingslager, was sie da haben. Das ist ein geschlossener Bereich. Der Punkt, ja. Das heißt, im Endeffekt müsstest du Ideen entwickeln, Konzepte entwickeln, wie du... Ähm, Wahrscheinlich diejenige, die Familien haben, was ist total, also weil ihr merkt, wie krass das eigentlich ist, weil allein wenn du Familien hast und dir natürlich auch, wenn die Kinder irgendwie in die Schule müssen, okay, momentan geht's gerade nicht, also solange das nicht der Fall ist, gibt vielleicht irgendwelche Möglichkeiten, aber im Endeffekt müsstest du ja normalerweise die Spiele und auch deren Familien, erstmal erstmal müsstest du alle testen, ne? das hat die, die Eintat ja beispielsweise gemacht und da gab es ein paar, die waren positiv, das wird jetzt auskuriert und dann stoßen sie wieder zur Mannschaft dazu. So, und das müssten aber mit, müsste aber mit Familienmitgliedern auch gemacht werden, damit du sicher gehst, ähm, wenn die dann isoliert werden, stellen mal vor, sie sind alle negativ, okay, wer, da ist alles in Ordnung und die müsstest du ja alle, alle zusammen in einen Quarantänebetrieb bringen, du müsstest die normalerweise in ein, ein Hotel stecken und da müssten die ganz gezielt die äh, darauf trainieren, auf die nächsten Spiele, auf die nächsten Wochen, nächsten Monate und da, dann haben sie, können sie halt ihre Mitspieler sehen, weil da wissen wir, dass das alles in Ordnung ist und du siehst deine Familie, wo wir dann auch wissen, dass alles in Ordnung ist. An, alle anderen nee, so Kontakte hat, Geht aber weiter, weiter mit Physio und so weiter. Ne? Ja, du Also ich meine, Müsstest ob du die jetzt unbedingt Leute. in ein Hotel stecken musst, weiß ich nicht. Du kannst die ja. auch in häusliche Quarantäne stellen, aber überleg mal, was das dann auch für für eine Schere im Kopf ist jetzt mal angenommen, bleiben wir mal bei der Hypothese, 20.04. Ähm, werden gewisse Einschränkungen irgendwie gelockert. Leute dürfen wieder in gewissem Maße an sozialem Leben teilnehmen. Aber du, der du entweder Fußballspieler bist oder Familie oder halt eben äh, Staff in einem in einem Fußballbetrieb, du darfst nicht an deinem sozialen Leben teilnehmen, sondern musst außer Arbeiten in einer vom Arbeitgeber gewünschten häuslichen Quarantäne oder irgendwas bleiben. Also das stelle ich mir auch so vom Mentalen her extrem schwierig vor. Auf jeden Fall. Wie Wieder nur auf freiwilligen Basis, ne? Genau, also das ist aber tatsächlich ist das, das einzige Konzept, was ich mir gerade vorstellen kann. Wir reden hier ja, nur klar. über Hypothesen, aber tatsächlich ist diese Art und Weise zu sagen, wir machen das zumindest in einem Hotel oder wir haben die Families dann irgendwo, keine Ahnung, dass die auch sicher sind, keine Ahnung. Das ist für mich das, das einzige Konzept, wie du auch sicher gehen kannst, dass sich nicht andere infizieren. Ja, ja. klar, also du musst das, wenn, wenn du wirklich sagst, von wegen letzte Chance, wir müssen das Ding jetzt irgendwie ähm, in den zwei Monaten hier jetzt noch durchdrücken, um hier halt eben auch die Wirtschaftlichkeit zu wahren, dann musst du mindestens mal die Spieler und die Mitarbeiter sehr eng kontrollieren und auch in einer Umgebung in eine Umgebung bringen, jetzt wollte ich gerade halten sagen, wir sind ja keine Tiere, ähm, aber in eine Umgebung bringen, wo du halt einfach das Infektionsrisiko für diesen Betrieb minimierst, Also entweder dann halt die kompletten Familien mit oder halt einfach sagen, so jetzt sag mal hier Tschüss zu Frau und Kind, die siehst du jetzt erstmal in zwei Monaten wieder. Das kann ich mir ja, beim jetzt, besten ab, nicht vorstellen, weil dann kann, kann ich mir auch so nichts vorstellen, nee. Ja. Genau. Da gibt's einen Aber auch noch ein Punkt dazu: hm? Dann hm. ist es doch dann, wenn sowas wirklich gemacht werden würde, am wahrscheinlichsten, dass wir eher in einem wie einem Turniermodus dann spielen, oder? Also das heißt äh, viel kürzere Zeiträume, nicht einmal pro Woche und um eben nicht diese zwei Monate, sondern dass wir alle zwei Tage, alle drei Tage im Endeffekt hier äh, ein, ein Ligaspiel sehen, ähm, oder Ligaspiel von unserer Mannschaft sehen, ähm, um eben diese Zeit dann vielleicht zu verkürzen. Das kann ja dann das, das könnte ich mir dann noch vorstellen, das, mir das, das mir hat auch aber auch natürlich wieder riesige andere äh, Auswirkungen, also ob das natürlich alles ja. dann so funktioniert. Ja. Also ich gehe jetzt mal. mal davon aus, dass in dieser Taskforce Spielbetrieb ähm, und auch ähm, von den in der Zusammenarbeit für diesen Leitfaden mit diesen medizinischen Maßnahmen genau solche Planspiele jetzt irgendwie durchprobiert werden und man halt einfach sich mal anhand von Beispielrechnungen anguckt, was ist das, was am effektivsten ist und das geringste Risiko mit sich bringt. Und dann werden die am Ende, so zumindest meiner vielleicht auch naive Hoffnung, mit einem Plan um die Ecke kommen, wie das zu handhaben ist. Auf jeden Fall. Also etwas, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich auch nicht. Es ist me mega interessant. Wir haben uns jetzt schon echt genau diese Gedanken gemacht, um zu überlegen, was könnte passieren, wie könnte es passieren. Aber ich finde es total interessant, weil ich glaube, genau diese Überlegungen werden die sich wahrscheinlich auch machen gerade. Ja, natürlich. Also müssen auf jeden Sie haben Fall. sich ja auch heute schon mehr, jetzt kommen wir mal noch einen Schritt weiter, mehr Überlegungen gemacht. Sie haben sich nämlich auch schon Gedanken gemacht, okay, was bedeutet das jetzt von einer, von einer finanziellen Seite. Sie haben nämlich zum einen eben gesagt, neben dem Punkt, dass sie die Saison zu Ende spielen wollen, dass sie in der laufenden Saison sollte ein Verein von sich aus Insolvenz anmelden, dass es keinen Punkteabzug gibt. Also in den Statuten steht ja irgendwie drin, dass du, wenn du Insolvenz anmeldest, kriegst du neun Punkte ähm, im laufenden Spielbetrieb abgezogen. Das setzen sie aus. Genauso in der Folgesaison, wenn du wirklich als insolventer Verein spielst, kriegst du da einen geringeren Punkteabzug, nicht neun, sondern drei. Ähm, es gibt auch keine wirtschaftliche Prüfung für die Neulizenzierung für die Spielzeit 2020, 2021. 20, Und diese anstehende Liquiditätsprüfung, die es immer so um den Oktober rum wohl gibt, die wird um einen Monat nach vorne gezogen, einfach um kurz nach Abschluss des vorangegangenen Geschäftsjahres, 30.06. schon diese Prüfung zu machen, um mit den Vereinen gemeinsam auch Pläne zu machen, wie die wieder mhm. in die Liquidität zurückgeführt werden können. Also auch da macht man sich jetzt schon intensiv Gedanken über die laufende Saison hinaus. Wie können wir diesen Betrieb, Bundesliga und alles das, was hinten dran hängt, aufrechterhalten? Das war ja das, was Basti auch in den vorangegangenen Folgen immer gesagt hat. Für die Vereine und für die, für die, ähm, die Übertragungs-Sky-Gedöns äh, hier Fußball Sky ist es halt auch extrem wichtig, dass das Produkt Bundesliga, Zweite Liga weiter existiert, weil wenn du halt eben nur noch die Hälfte der Vereine hast, dann hast du kein Produkt mehr, was du vermarkten kannst. Also das zeigt sich ja jetzt auch daran, dass sie jetzt, sich jetzt zumindest in so einer einteiligen Session sich schon irgendwie Gedanken darüber machen, wie können wir das umsetzen, dass wir möglichst wenig Verluste haben. Und ich glaube, wenn die jetzt mal mehr Zeit haben und da auch konkreter noch dran gehen, dass die da schon auch an konkretere Pläne noch arbeiten werden. Zumindestens, es ist auf der einen Seite eine Gefahr, klar. Es kann aber natürlich auch irgendwie eine Chance sein. Also wenn die wirklich ein Konzept entwickeln, was dementsprechend tragfähig ist, ja. könnten die theoretisch auch, Wegweisend sein für alle anderen Fußballligen in den kommenden Wochen und Monaten. Ja, kann halt sein, generell wenn ihr... für andere Sportarten. Ja. Das ist ja jetzt auch ja. Kein, kein Problem, was jetzt die, der Fußball oder die Bundesliga an sich alleine exklusiv hat, sondern das gleiche Problem hast du ja bei Handball und so weiter. Können wir ehrlich mal sagen, was genau. kann der Handball vom Fußball lernen, meine Freunde? So. <lacht> Sehr gut. Ja. Also ist extrem spannend. Ich fand das ähm, sehr gut. Man kann sich diese Pressekonferenz auf der Seite der DFL anschauen, wer mal eine ja. Stunde Zeit hat. Der eine oder andere hat vielleicht gerade Zeit. Äh, könnte sich das da anhauen. Ich fand es sehr informativ. Ja, also ja, cool. sehr gut. wenn wir mal drüber gesprochen haben. Cool. Schauen wir mal, Schauen was wir da mal. kommt und was ich jetzt in der nächsten Zeit da tun werde. Wie gesagt, nächster Termin Mitgliederversammlung ist der 17. Ähm, vierte und dann wissen wir da vielleicht an der Stelle. Da dürfte das sich schon richtungsweisend was tun, in eine oder in die andere okay, Richtung. Ne? So ist okay. es. Wir werden es auf jeden Fall wieder besprechen. Das steht schon mal fest. Das können wir heute und hier zusagen. Genau. Über was wir auch sprechen müssen, ist Dinge, die sich aktuell bei der Eintracht tun. Der Eintracht hat, wie so oft, mal wieder eine Strafzahlung bekommen von der UEFA, weil und so wurde es so wunderschön in diesem Kicker-Artikel äh, beschrieben. Der Anhang der Frankfurter Eintracht, die UEFA in Misskredit gebracht hat. Dafür gibt es 10.000 Euro Strafe. Zusätzlich gibt es nochmal 32.000 Euro wegen Blockierung von Zugangswegen und 15.000 Euro wegen eines unzulässigen Banners. All das ist passiert beim Hinspiel äh, in der Euroleague gegen RB Salzburg. Da wart ihr doch auch vor Ort, ne? Ja. Habt ihr in Fünfwegen gestanden oder habt ihr die UEFA in Misskredit gebracht? Was davon geht auf eure Kappe? Ein letzteres ist auf jeden Fall wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Aber wenn ich das so Darüber höre, wollen wir nicht sprechen, Marvin. Darüber wollen ja. wir nicht sprechen. 10.000 Euro, weil der Anhang der Frankfurter Eintracht die UEFA in Misskredit gebracht hat. Da stelle ich mir auch vor, Leute, was haben die gemacht? Kinder gefressen, Schafe geraubt? Also, mein Gott. Es ist, glaube ich, echt einfach Nochmal. erbärmlich, aber es lohnt sich gar nicht, darüber nachzudenken. Nee, hab ich auch, habe ich auch nicht die Kraft zu. Das einzig Positive ist, dass äh, äh, Wolfsburg auch eine Strafe kassiert hat. Ja. ja, siehst du, immerhin, immerhin. Aber es gibt ja viel bessere Nachrichten beispielsweise, wenn wir äh, auf unsere Jugendabteilung schauen. Ne? Genau, es gibt ein neues äh, Trainerteam, die jetzt da angeheuert haben. Mhm. Moment, ich habe die Namen schon wieder vergessen. Wahrscheinlich weißt Na, du Thomas, sie was Thomas Thomas, Thomas Borch und Jerome Polenz, ne? Genau. Genau, die sind ja bei The Zone, äh, genau, haben dort Spiele kommentiert bzw. Äh, analysiert. Thomas Borch kennen wir von seiner Zeit in Köln. Wir wissen, es gibt einen eigenen Film über ihn, er hat Bücher geschrieben. Äh, man ist, äh, man weiß, über seine lange Zeit auch in Australien. Er war dort auch zuletzt Co-Trainer bei, äh, bei Brisbane Raw und versucht jetzt im äh, Fußball auch als Trainer dementsprechend in Deutschland Fuß zu fassen. Und ich weiß, dass es erste Kontakte schon im letzten Jahr gab. Das hatte Basti, wir hatten, Basti und ich hatten darüber gesprochen. Ähm, die gab es schon im letzten Jahr und auch mit Jim, Jerome Pollenz zusammen. Und jetzt hat man sich auf einen Vertrag geeinigt, dass es heißt, Thomas Bräuch und Jerome Pollenz in der nächsten Saison U15 Trainer. Ich ja, so wie, ich das, so wie ich das verstanden habe, gab es ja nicht nur Kontakte, sondern äh, die beiden waren ja auch im, im Januar, glaube ich, so hatte ich das irgendwo gelesen, in diesem Interview, was, ähm, was es mit Möller da gab. Lass mich gerade mal gucken, wo ich hier den Passus finde. Äh, ähm, genau, die waren im Januar schon am Trainingsgelände und haben da schon mal reingeschnuppert, wie man das so schön äh, heutzutage sagt. Und haben da quasi schon mal so ein bisschen am Trainingsbetrieb mitgewirkt und man hat sie quasi Probearbeiten lassen. Also man hat da jetzt nicht irgendwie die Katze im Sack verpflichtet, sondern, man wie du schon sagst, man kennt sie aus der Vergangenheit und sie waren eben auch schon mal da und man hat da großes Vertrauen in die beiden. Und ich finde das eigentlich so einen ganz smarten Move. Ich finde auch. Dennis, was ja, sagst du? Nein, ich bin auf jeden Fall auch zufrieden. Ich sag mal, es ist eine tolle Entwicklung und ich muss auch sagen, dass ich... Ich finde sie schon kompetent, auf jeden Fall. Muss man einfach schauen, wie sie, wie sie sich in den Verein äh, ja, einleben. Auch es ist ja immer, gerade in diesen U-Mannschaften muss es irgendwie vom, vom, vom Gefühl her passen. Das ist ja viel auch äh, brauchst ein gutes gutes äh, einen guten Draht zu den Spielen, musst einfach eine gute Präsenz haben und da denke ich sind die beiden auf jeden Fall äh, prädestiniert für und äh, habe ich keine Magenschmerzen also man muss es beobachten aber ich denke dass da auf jeden Fall ja es hätte uns auf jeden Fall deutlich schlechter treffen können ja. wenn du die anderen Namen die da teilweise gehandelt wurden da äh, sagen wir lieber nee ist super also bin bin ich zufrieden ja. Wir müssen es ja eh abwarten. ne? Also ich meine ganz ehrlich, keiner von uns genau. hat jetzt komplette Insider-Informationen und weiß, was jetzt Richtig. als U15-Trainer komplett äh, gefordert ist und so. Also ich meine, na klar, wir wissen schon, äh, um was es so im Großen und Ganzen geht. Die Frankfurter U15 steht ja aktuell gar nicht so schlecht da. ja. Also das läuft ja grundsätzlich auch ganz gut. Aber ich glaube, es ist für beide ein ganz guter Break, um überhaupt ins Trainergeschäft mal reinzukommen. Genau ja? so ist und? es, ja. Und äh, das ist, glaube ich, der erste richtige Weg. Die, die gehen dann ihren Weg. Das ist ja die C-Jugend im Grunde. Und ähm, da gucken wir mal, wie das dann halt läuft. Aber ich finde es erstmal eine smarte Idee. Allein insofern eine smarte Idee, weil du setzt du setzt relativ niedrig an, O15. Die müssen sich dann aber auch erstmal beweisen. Das ist aber genau diese... Äh, in, ich finde es insofern eigentlich ganz cool, weil du sagst, dass du die beiden äh, da, äh, wie soll ich sagen, reinsetzt die, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl für Fußball an sich haben. Ja. Und Thomas Breuch ist ja dafür bekannt, der nicht den Weg gegangen ist, der ihm am äh, zwingend am meisten Erfolg gebracht hat, aber der ihm in, in seiner Spielfreiheit auch irgendwelche Möglichkeiten liest. Ne? Und vielleicht ist auch das kreative Element, was ein Thomas Bräuch in seiner spielerischen Karriere ja einmal hatte, ähm, vielleicht ist das auch ein Anknüpfungspunkt für viele Juniorenspieler, mit dem sie dann ähm, in Kontakt treten können und sagen, hier, wie hast du das gemacht? Und äh, dass er vielleicht nicht nur auf Athletik guckt, sondern vielleicht auch auf eine Spielephilosophie ähm, und eine Spielintelligenz. Was ja auch so ein, ein wichtiger bisschen, Punkt für dich, ja. René, du erst? Ja, was ja auch so ein bisschen zu dem passt, was eben, ich hatte es ja gerade eben schon angesprochen, dass es ein, ein kurzes Interview von ähm, Andi Möller auf der eintrachtseite gab, wo er eben auch unter anderem über genau diesen Punkt spricht, nämlich die Spielphilosophie im Nachwuchsleistungszentrum, dass man sich da auch an der Profimannschaft orientieren möchte, dass man eben da eine eigene Spielphilosophie ausarbeiten will und die auch quasi ja, dokumentieren und dann auch in diesem Nachwuchsleistungsprinzip Zentrum umsetzen will, was ja auch so ein bisschen dann eben genau zu dem passt, was du sagst, dass da Trainer kommen, die eben auch dieses Thema mitdenken, mit beeinflussen, mitgestalten äh, können und man das eben dann jetzt für dieses komplette Nachwuchsleistungszentrum da äh, quasi jetzt dann haben möchte. Sehr gut, also genau. Glaube, ja, da wollte ich auch auf den Punkt eingehen, aber dann wunderbar, wunderbar im Endeffekt ausgeführt. René, keine Ergänzung. Äh, einen Punkt habe ich aber noch zu den zwei. Ich finde, dass es einer U15 oder gerade auch einer im Endeffekt unterklassischen Mannschaft von äh, der Eintracht äh, sehr gut tut, dass ein bisschen mediale Präsenz oder auch mh, Attraktivität nach außen hin, dass einfach da, da eine gewisse gewisse... Aufmerksamkeit sozusagen ja. getroffen wird, denn natürlich die beiden sind uns allen, ihr habt es schon gesagt, aus verschiedenen äh, Kommentatorenrollen im äh, ARD oder auch bei bei äh, Dutzen und so weiter ja. bekannt. Und das ist natürlich auch so ein bisschen ein Zielfaktor wieder ein bisschen den Blick hin, oh bei der U15, aha, okay, das ist das ist finde ich äh, wieder, ah was macht die Eintracht da? Ich ist kann nicht schaden im Endeffekt da ein bisschen ähm, ja, sozusagen die Werbetrommel zu, zu rühren und auch zu sagen, okay, hier haben wir zwei äh, nette Jungs, die im Endeffekt euch dann mit begleiten würden. Das Konzept passt sowieso und äh, das kann auch nochmal ein Überzeugungsfaktor sein. Und wir wissen alle, dass in der U15 da äh, äh, schon äh, ordentlich gerangelt wird um die, um die guten Plätze und dementsprechend denke ich schon, dass wir da mit äh, den zwei... Ja, sozusagen nochmal ein kleines i-Tüpfelchen vielleicht haben, was vielleicht eine Entscheidung mit äh, beeinflussen kann. Und das ist einfach für mich eine wichtige Sache, dass es nicht so ganz ruhig ist um diese, um diese ganzen U-Mannschaften, sonst ist das Interesse vielleicht auch von außen her nicht so da. Jetzt bringst du wieder ein bisschen Fokus da rein, finde ich eine gute Nummer. Okay, ja finde ich. Find ich spannend. Hm? Finde ich auch, mal sehen, wie das jetzt weitergeht, wie Marvin schon so richtig sagte, ab der Saison 2020, 2021 offiziell als U15-Trainer unterwegs und mal gucken, was dann da jetzt ähm, mit Blick auf diese Spielphilosophie demnächst vielleicht noch bekannt wird. Genau, es ist nicht mehr, aber auch nicht weniger als eine gute Idee und wir werden die weiter betrachten. Wir können... Keine seriöse Einschätzung treffen von wegen, das sind hier super Trainer oder so. Das wird die Zeit zeigen, aber es ja. ist zumindest mal ein interessanter Weg. Das ist äh, korrekt. Und wenn wir über interessante Wege sprechen, dann müssen wir auch über interessante Gerüchte äh, sprechen. Das haben uns jetzt hier mehrere Leute per Twitter geschickt. Ähm, es ist wohl sehr eindeutig in der Bildzeitung geschrieben. Ich möchte jetzt ausdrücklich darauf hinweisen, dass die bild und auch der Sportteil der Bild keine verlässliche Quelle ist, auf die man sich... Ähm, Verlassen sollte, aber die Gerüchte, dass wir ab der neuen Saison einen neuen Sponsor für das Stadion und wahrscheinlich auch für das Stadion Geländer haben, die mhm. laufen ja jetzt schon so ein bisschen umher. Vielleicht können wir kurz ähm, dazu was sagen. Also der Vertrag mit der Commerzbank läuft zum Ende der Saison aus. Und nach dem, was man ja jetzt schon auch seit Wochen hört, ist die Deutsche Bank wohl ein ganz heißer Kandidat, ähm, dort die Namensrechte zu erwerben mit einem Sponsorenvertrag und so wie es eben in besagtem äh, nicht vertrauenswürdigen Medium heute steht, geht es dabei eben nicht nur um das Stadion, sondern eben auch um ähm, das Vereinsgelände rundum und es soll wohl auch eine deutliche Steigerung in dem in dem jährlichen Betrag, der dort gezahlt wird, äh, drin sein, mal davon abgesehen, dass durch diese Änderung mit, der, mit den Nutzungsrechten von der Stadt einfach auch viel mehr von vornherein in der Kasse der Eintracht landen wird und eben nicht wie bisher ein Großteil von den äh, Rechten an die Stadt geht, weil die ja bislang der Rechteverwerter oder derjenige der Nutzungsrechteinhaber vom Stadiongelände waren. Genau. Was so Euro hier? Dazu? Gerüchteweise von so circa 5 Millionen. Ne? Wie, was haben wir denn von der äh, jährlich? Von, jährlich was ja, ja, ja, da von der? Dreieinhalb von ne? der Commerzbank, wobei nach ah, dem, was da drin okay. steht, nur eine Million an die Eintracht gegangen ist und der Rest an die Stadt. Oh, okay. Okay, danke. Also als, als Deal wäre das natürlich schon insofern attraktiv, wenn du sagst, du bringst pro Jahr über 5 Millionen ein, gerade in der Situation, in der wir uns aktuell befinden, wo auch der ein oder andere Bundesligist sowieso darüber nachdenkt, wo er jetzt das Geld herbekommt ne, in dieser schwierigen Situation, wäre uns das natürlich ähm, rein finanziell ein sehr, sehr großer Vorteil. Äh, der Deutsche Bankpark, so wird es mittlerweile gerüchtet, könnte dann äh, der Name <lacht> sein. Also ich meine, ob ich jetzt da Commerzbank Arena stehen habe oder der Deutsche Bank Park, ist mir tatsächlich ziemlich Wumpe, wenn ich ehrlich bin. Ja. Es ist halt nur das größte Definitiv. Problem daran. Das größte Problem dabei ist halt, dass die Deutsche Bank zuletzt ja nicht wirklich gut gerated wurde. Ich habe jetzt gerade auch was geschickt bekommen, äh, wo sie, glaube ich, ein Triple B-Rating bekommen haben und was irgendwie vergleichbar mit der ein oder anderen dubiosen Bank äh, in kleineren Staaten ist. Ja, also das ist dann natürlich nicht wirklich geil. Ja. Also zum Beispiel die hier äh, Artikel der Welt äh, Überschrift: Die Förde sparkasse ist kreditwürdiger als die Deutsche Bank. So, das klingt jetzt mal nicht so geil. Ich muss aber sagen, wirtschaftlich kann ich daraus jetzt relativ wenig ziehen. Ich bin kein Wirtschaftsfachmann, weiß nicht, was es genau bedeutet. Ich weiß nur, dass ein Triple B-Rating nicht richtig geil ist. Ähm, vielleicht weißt du da mehr, Dennis. Ja, ist nicht, ist nicht toll auf jeden Fall. Ähm, definitiv hat die Deutsche Bank ja auch riesige Probleme. Ja. Diese, aber also ich bin mir sicher, dass wenn hier so ein Vertrag gemacht wurde und auch die entsprechenden äh, ja, Juristen und äh, ich sag mal Verantwortlichen von Eintrachtseiten nicht komplett alle Augen zu äh, gemacht haben und äh, unterschrieben haben auf gut, gut dünken. Denke ich, dass wir auf diese dann in Summe wohl 38 Millionen in sieben Jahren zurückgreifen können. Ich glaube auch nicht, dass die Deutsche Bank da wirklich in Zahlungsschwierigkeiten kommt. Äh, ist einfach natürlich immer. Äh, ja, die Deutsche Bank, was da eher so das Problem ist, die Geschäfte, die sie früher halt gemacht haben, die ja alle dann doch etwas verpönt waren teilweise, einfach äh, haben ja so den Ruf weg. Ähm auch mal die nicht ganz weißen Geschäfte zu machen, sondern Grauzonen immer massiv ausgenutzt zu haben. Dadurch natürlich auch das Problem mit hohen, hohen Strafzahlungen, die jetzt oder Vergleiche, die geschlossen werden müssen, weil einfach, ähm, ja, viele geklagt haben. Deshalb ist da natürlich zu sehen, ist nicht unbedingt der, der Premium-Partner, den man sich immer so, äh, ja, sozusagen der, der, die, das total weiße Schaf, ähm, aber ich denke, dass wir uns da von der finanziellen Seite her, müssen wir uns da, denke ich, überhaupt keine äh, Sorgen machen, dass die jetzt einfach zahlungsunfähig oder die ihre ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen. Auf der anderen Seite ist es natürlich was, ähm, es ist natürlich jetzt auch nicht super kreativ. Aber gut, Frankfurt und eine Bank war jetzt auch nicht so weit weg. Äh, dementsprechend Deutsche Bank, Commerzbank, wie du schon gesagt hast, Marvin, gibt nicht so viel Auswahl da. sein. Ne, ich finde es sogar krass, dass du, dass die Deutsche Bank sich dementsprechend überhaupt bereit zeigt mit dieser finanziellen Leistung und überhaupt ähm, da reingeht. Das spricht natürlich auch ehrlich gesagt für die Eintracht, gleichzeitig aber auch für das Verhandlungsgeschick der Vereinsoberen. Das muss man wirklich auch mal, da muss ich auch mal einen Hut ziehen. ja. Das wäre vor einigen Jahren undenkbar gewesen. Ja, also das ist, ist eine deutliche Qualität. Ähm, ich hätte mir natürlich, oder ich würde mir wünschen, wenn das nicht irgendwie Deutsche Bank Park heißen würde, sondern die darauf verzichten und sagen, es das heißt Waldstadion, powered by, Commer äh, powered by Deutsche Bank, Bank oder sowas. So, das, würde ich, das wäre natürlich mein 1A-Move. Gut, aber ich glaube, ich bin schon zu lange in Quarantäne und äh, ich bin schon fast in, in illusorischen Wegen unterwegs. Ja, ja so, wie ich das, so wie ich das verstehe, also wenn das wirklich so stimmt, wie es in diesen Beiträgen drinsteht, dann geht das hierbei ja nicht nur um das Stadion, sondern es geht ja um das komplette ähm, Areal, also Proficamp, Geschäftsstelle, umliegenden Sportstätten etc. und es soll wohl an die, in der Anlehnung an den früheren Sportpark Frankfurt ähm, mhm. sein. Also dementsprechend werden die jetzt nicht ein einzelnes Ding da irgendwie rausziehen, sondern wenn das so stimmt, wie das da steht, dann geht es eben um die Gesamtfläche und dann wird da halt einfach Deutsche Bankpark oben auf dem Stadion da irgendwie draufstehen. Ja, das ist, ja, dann ist es so, also wie gesagt, wenn dann also ich hab, bin da relativ emotionslos ich würde, wie gesagt, mich freuen wenn wir uns da was anderes, man könnte ja auch, man könnte ja auch was weiß ich, Stadion äh, Park oder so, oder, ja, oder Waldpark, was weiß ich, hätte man auch machen können aber natürlich muss der Name da irgendwo stehen ich kann das schon nachvollziehen, aber wie gesagt ich bin da wahrscheinlich weniger emotional und weniger negativ als viele andere, ich habe nämlich extrem viel Negatives gehört in der letzten in der letzten halben Stunde, in der ich mich da mal ein bisschen rumgesurft habe und habe dann geguckt und auch bei vielen WhatsApp-Chats, ähm, da war es sehr, sehr negativ. Die fanden das alles richtig kacke mit der Deutschen Bank. Ich kann den Hass, gerade weil wir da vor Commerzbank hatten, jetzt nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Aber vielleicht muss ich da eines Besseren lernen werden. Ja, also ich glaube, da gibt's da gibt es noch äh, ganz äh, ganz viel fürchterlichere Namen, die es dann da irgendwie äh, bekommen könnte. Von daher könnte ich jetzt tatsächlich mit, ähm, mit dem Deutsche Bankpark da noch irgendwie Leben. Also man, es könnte uns auch ganz schlimm treffen und dann steht irgendwie wie zum Beispiel in Hoffenheim die Brisiro Arena oder so ein Kram. Also das hätte ich, würde ich viel schlimmer finden, <lacht> wenn du sowas hast. Also damit kann ich noch irgendwie so halbwegs leben. Schauen wir mal. Ja. Schauen wir mal, wann es auch offiziell gemacht wird dann wirklich. Genau. Aber wird wohl also dann so zumindest gerüchteweise, sagen. wie gesagt, alles äh, Gerüchte und Spekulationen hier an dieser Stelle soll wohl auch jetzt relativ zeitnah anfangen. April der Deal offiziell gemacht werden, wenn das denn alles so stimmt, wie es in diesem nicht vertrauenswürdigen Medium drinsteht. Wäre aber, wie gesagt, wer aber, wie gesagt eine krasse Nummer tatsächlich in dieser Zeit so einen Deal fertig zu machen, das ja. wäre natürlich auf das jeden Fall respektabel. Und ja, vielen Dank an Chris, der unter anderem Chris FFM und der hat hatte es uns das geschickt noch? und genau. ähm, der Brachbach hatte uns das oh, geschickt. Super. Also Klasse. ein paar, vielen Dank für den Hinweis und hört auf, Bildzeitung zu lesen, das tut einem auf Dauer nicht gut. <lacht> Vielleicht steht es ja morgen, an so. morgen auch äh, auf der Seite vom HR. Das ist natürlich ein vertrauenswürdiges Medium, da könnt ihr jederzeit hingehen und nachlesen. Selbstverständlich. Könnt ihr ruhig, äh, ruhig mal selber recherchieren. Dann. <lacht> genau. Sehr gut. Gibt es sonst noch was Aktuelles von der Eintracht? Ist ja ein bisschen mau in der heutigen Zeit. Nee, ich glaube, dafür haben wir heute schon relativ viel Aktuelles eigentlich besprochen. Wir sind heute am, am oh, Nabel ja. der Zeit tatsächlich unterwegs. Ich glaube, das sind so die heißesten Themen, die es um die Eintracht generell gab. Ich glaube, weiter, also mir fällt jetzt gerade nichts ein. Aber bis auf, was wir noch auf jeden Fall noch sagen können, aber das können wir nachher in die Empfehlung packen. Da genau, habe ich noch was. haben wir noch was in den Empfehlungen. Hm? Dann war das äh, der heiße Shit der, äh, der aktuellen Zeit. Jetzt gucken wir mal auf den heißen Shit der Vergangenheit. Und wir haben da diese neue Rubrik, die Marvin letzte Woche ins Leben gerufen hat mit dem wunderbaren Titel Dein erster Titel. Aha. Letzte Woche hat ja äh, Basti vom äh, Pokalsieg, vom ersten Pokalsieg, den er erlebt hat, uns berichtet. Und diese Woche ist der Marvin dran, der uns mal erzählen darf, was so der erste Titel in seiner Fußballerlebenszeit ist, der ihn... Nachhaltig äh, geprägt hat, ob zum Guten oder zum Schlechten, das wird er uns jetzt gleich sagen. Bin sagt. gespannt. Marvin, schieß also, los. Ja, es ist. Ähm, wir haben ja. Ich habe das ja relativ offen gehalten und, und gegen ähm, ungleich der Bassi, der ja 1988 das schon miterlebt hat, habe ich natürlich jetzt wirklich keinen Eintracht. Titel äh, lange Zeit mitbekommen, sondern, wir, wir wissen ja, 2018 und ganz ehrlich, Antalya Cup oder so habe ich jetzt noch nicht mitgezählt, vielleicht habt ihr das mitgezählt, für mich relevant, als ich irgendwie mit Fußball aufgewachsen bin, war im zarten Alter von zwölf Jahren ein Titel und zwar war das die Europameisterschaft 1996. Verdammt, ja? ich hasse dich jetzt schon so oh abgrundtief. das wäre mein ja. Titel gewesen, den ich auch auf dem Zettel hatte, verdammt. <lacht> Großartiges <lacht> Ding, großartig. Ja. Also, ich merke, ich merke Tag, da ja. können wir können wir alle was zu sagen, aber die Europameisterschaft hat mich genau in diesem Fußballherz getroffen. Ich hatte davor äh, 2000, äh, 1994 schon ein bisschen mit dem Vater geguckt, das war ja dann Weltmeisterschaft in den USA, ne? da bin ich nachts aufgestanden, habe mal reingeguckt, ne? Vater hat das irgendwie alles mitgenommen, sind wir ja relativ früh ausgeschieden, aber dann Euro 96, dieser ganze Weg dahin. Wir hatten natürlich das Besondere oder ich als auch Eintracht-Fan, das mit Andi Köpke, ein Spieler, äh, dort war der gerade zu der Zeit bei der Frankfurter Eintracht gespielt hat ähm, und da habe ich schon gedacht, geil, was ist das für eine geile Nummer tatsächlich, ne? war ja großer Torhüter-Fan, hat mich immer gefreut ähm, ihn zu sehen und fand, es war auch ein Absolut, nachdem er ja so lange hinter Ilgner war, ne, war es halt jetzt auch mal wirklich sein Turnier und die ganze Art und Weise, wie dieses Turnier gespielt wurde, wir haben ja nicht wirklich geilen Fußball zwingend gespielt, aber die Art und Weise, wie das halt einfach zustande kam, wenn du überlegst, die Dramatik ähm, alles hat irgendwie auf Klinsmann gesetzt, da war Klinsmann aber zwischenzeitlich einfach mega lange verletzt und du wusstest gar nicht, ob er überhaupt noch spielt. Dann dieses, ich glaube, es war das Halbfinale gegen, ach, gegen England. Elfmeterschießen, ja. Oh. Wo dann wo dann Andi Möller sich dann da hinstellt, ja, also, ich, also heute wird wir das vielleicht auch alles kritischer sehen, aber damals war das einfach total krass, Elfmeterschießen und dann stellt er sich dahin und sagt, oh, so hier, wer, ist, wer ist der Babo, so sage ich mal, meine Güte, was ein Elfmeterschießen, unfassbarer Krimi tatsächlich, ja, und dann natürlich das Finale, äh, das Finale, Bierhof war nie wieder so wichtig, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja das ist richtig, ja. ja. Das ist voll, vollkommen richtig. Ich erinnere mich da auch noch gut dran. Ähm, mhm. Ich hatte mit meinen Eltern dann die äh, Vereinbarung, dass ich, äh, obwohl, weil Finale war ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch Sonntagabend, ähm, dass ich äh, da noch gucken durfte, äh, obwohl ja am nächsten Tag irgendwie Schule war. Ähm. Und dann habe ich dann da mit meinem ersten eigenen Fernseher, den ich dann in meinem Zimmer hatte, dann da äh, dieses Finale äh, geschaut. Es war. Stimmt, das war das war spätabend sonntags, glaube ich, ja. Das war sonntagsabend spät und ging ja dann eben auch in die Verlängerung, war ja dann äh, Siegtreffer durch das äh, Golden Goal, was Marvin ja, ja, auch gerade ja. eben angesprochen mhm. hat. Ich glaube, diese Regelung mit diesem Golden Goal gab es ja auch tatsächlich nur in diesem einen Turnier und danach haben sie dann irgendwie glaub, dieses glaub, ja. komische ja! Silver Goal-Ding da draus gemacht und ja, haben es ja. ja dann in der in der darauffolgenden im darauffolgenden Turnier dann ganz abgeschafft, weil sie einfach festgestellt haben, das ist der größte Bullshit zwischen Kapstadt und Feuerland ist. War auch ganz ehrlich, ganz ehrlich, das hat uns natürlich wieder zum Vorteil gereicht, aber das wäre halt eine Riesenfrechheit geworden. Also auf der anderen Seite hätte ich mich auch wirklich aufgeregt tatsächlich, ne? Weil Tschechien hat ja nicht schlecht gespielt. Das war ja die Überraschung des Turniers damals. Und Die hatten wir ja auch schon in der Gruppenphase. Also wir waren ja in einer Gruppe mit Tschechien, Italien und Russland und haben uns ja auch mit Tschechien so ein bisschen dann um den tatsächlichen Gruppensieg dann gekabbelt. Richtig, richtig, ja. Richtig, ja. Also, also schon also eine extrem interessante Europameisterschaft. Vielleicht nicht auf einem spielerischen Höhepunkt, aber von der Emotionalität war das extrem spannend. Und da sind ja auch viele Legenden draus entstanden. Also jetzt nicht nur Klinsmann, der äh, ja dann, dann ja wieder kam mehr oder weniger, aber auch andere Spieler sind... Matthias Sammer, Matthias Sammer, unfassbar wichtiger Spieler. Wir haben eben über Bierhoff gesprochen. <lacht> da hätte den, niemand, also die allerwenigsten kannten ihn davor so wirklich gut. Ja? Also das war ja so ein kleiner Kuh. Von Bertie Fuchs. Das war schon echt eine Europameisterschaft, die mich emotional als kleiner Fan komplett gepackt hat. Übrigens müssen wir überlegen, was darf auch, wie gesagt, was bei Tschechien auch echt gute Spieler dabei waren. Miro Katlec beispielsweise, ja, den wir immer schon kannten. Pavel Netwert, Jiji Nemetz kannte man ja logischerweise von, von Schalke auch, aber Baborski, äh, das nicht. sind echt auch ja, genau, es sind echt coole Spieler auch gewesen, Patrick Berger und so weiter und so fort. Aber als, ähm, und es gab ja noch diesen anderen Frankfurt-Bezug neben Andi Köpke, sondern, äh, und vielleicht auch Möller, es gab ja auch den Bezug, dass die dann nämlich noch nach Frankfurt gefahren sind und haben dort ihren Pokal gefeiert. Und das war natürlich auch, ich war nicht da, ich habe aber als kleiner als kleines Kind habe ich mich hingesetzt und habe die ganze Fahrt vom, ähm, von der, wie heißt das hier? Lufthansa, beziehungsweise vom Flughafen, vom Flughafen zum ähm, Römer habe ich alles per Livestream, beziehungsweise nicht Livestream, da war das noch analoges, lineares TV, habe ich alles verfolgt. Fand ich echt geil und hatte danach sogar so einen Ball ähm, mit den Originalunterschriften. Also war eine sehr schöne gut. Sache. Sehr gut. Ja. Also, das war mein <lacht> <Geil> erster <lacht> Pokal. War ich, auf jeden Fall. eine sehr eindrückliche Erinnerung, muss ich sagen. Sehr cool, auf jeden Fall, ja. Könnt ihr ja mal reinschreiben. Was Dankeschön, euer Martin. Erste? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also ich meine, ähm, wir teilen das, wie ich gerade schon mit René festgestellt habe, teilen wir ähnliche Dinge. Aber da kommt ja in den nächsten Wochen noch ein bisschen was. Also ich bin gespannt, was ihr habt. Ich habe jetzt gerade eben auch nochmal in den Kader der englischen Mannschaft ähm, geklickt, weil für die war das natürlich auch einfach, weil ja es äh, die EM im eigenen Land war, dann auch einfach eine große, ähm, ein großes Turnier. Und das war, glaube ich, doch auch für Alan Shearer das letzte Turnier, was er gespielt hat, ne? Der hat danach, glaube ich, dann auch aufgehört. Puh. Das ist Weiß Frage. ich gar nicht, müsste ich, müsste ich auch mal gucken. Ich, also Alan Shearer natürlich auf jeden Fall relevant gewesen, aber ich wüsste jetzt nicht, ob das jetzt sein letztes Turnier war, aber es war halt auf jeden Fall, das war, das war ja auch die riesige Hoffnung der Engländer damals, ne? mit einem auch gar, gar nicht so verkehrten Kater hier wirklich für was zu sorgen. Das hat aber leider nicht ganz so gut geklappt, <lacht> weil im Halbfinale war Halbfinale ja, hm. war Schluss. Ja, aber trotzdem, der Kader war ja nicht schlecht. Ich müsste jetzt auch mal nachgucken, der jetzt gar nicht Am mehr im Kopf. Am 11. Mai 2006 kam Schier zu seinem persönlichen Abschiedsspiel in dem Newcastle United im heimischen St. James Park dem schottischen Spitzenverein Glasgow gegenüberstand. Ja, also der hat quasi dann danach seine Karriere beendet. Ich meine, der war ja dann auch schon 36. Nee, nee, nee, ich glaube, du verwechselst das. Das war, wir reden 96. Was, er 96 oder? Ja, 2006 siehst du, der hat noch er ein noch länger nicht. gespielt, ja. Ach, aber stimmt. der hat natürlich, aber, aber seine, aber, aber gut, du kann, man kann schon sagen, dass... Da ja, habe ich das jetzt total ey, verwechselt. Ich bin ein, kein Problem, aber seine Nationalmannschaftskarriere war nie wieder auf einem Höhepunkt, die, wie das er stimmt, 96 ja. war. Ne? Ja. Genau. Um, ja, nee, aber ansonsten, ich meine, der Kader allein von den Engländern, dann muss ja auch mal David Seaman... Ne? Ich wollte gerade sagen, an den erinnere ich mich noch gut, an den Torwart der Engländer, Seaman, ja. Stuart Pierce, der, der harte Brocken, Gareth Southgate, ähm, auch ähm, Steve McManaman, ja, also äh, <lacht> ne, auch so ein Paul Gascoyne natürlich. Ne? Oh Gascoy ja, Hellen, ja, ja, ja. Also, das war schon irgendwie eine coole Zeit, die wir als Fans natürlich komplett mitgenommen haben. Ne? Ja. Die Neville-Brüder, beispielsweise. Ja, ja. naja. Oh, großartig. Ein sehr, sehr großartiges Turnier. Jetzt muss ich mir ernsthaft was anderes einfallen lassen für diese Rubrik. Meine Fresse, das wird schwer. Ja. Das wird, wird schwierig. Schwer. Ja. Das wird wird schwierig. Wie geil es halt auch war, ne? 96 Euro in England und du hast, sogar diesen, du hast sogar dieses Match England gegen Schottland in einer Gruppe. Ja. Geil. Ja, das ja. war schon... Das, da, damals hat einen der ganze Kram noch interessiert. Ja, damals hat ja, man noch ja, ja. angefeuert und hat so sich solche, so, ja. solche Turniere angeguckt und jetzt, wenn irgendwie drüber spekuliert wird, hier irgendwie äh, mhm. äh, Europa-Weltmeisterschaft, weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau, sieht man schon, wie wenig man sich damit beschäftigt in Katar und hier im Winter und dies und das und dieser ganze Rums, es interessiert einen wirklich irgendwie gar nicht mehr im Vergleich zu damals. Und das ist halt so ist es, ja. irgendwie echt schade. Ist schade, aber wie gesagt, dafür haben wir ja momentan im Großen und Ganzen sehr viel Freude mit unserer Eintracht. <lacht> das ist, äh, so ist es, Marvin, ja. Korrekt. Ja, vielen Dank für ähm, deinen Titel. Sehr gerne. Ich trage das jetzt hier mal noch ein. Und dann könnt ihr ja, wie Marvin so richtig gesagt hat, auch mal in den Kommentaren mal äh, reinschreiben oder uns per Twitter schreiben oder hier in den YouTube-Kommentaren, je nachdem, was eure präferierte Plattform ist, was denn so euer erster Titel war und ich muss mir jetzt ernsthaft mal Gedanken machen, was ich da so noch in meinem Titelgedächtnis habe für die, jetzt für die du Nächste. Den Italien. Italien. Jetzt nimmst du den Antalya Cup, ich meine schon. Allein <lacht> aus Protest müsste ich den jetzt nehmen, aber da muss ich halt auch ehrlicherweise sagen, der hat mich halt auch null beeinflusst. <lacht> das ist auch, also bei allem Respekt, das ist halt der fucking Antalya Cup. Ne? <lacht> naja, ja, also mal schauen. Ich, ich, mhm. ich, hätte, ich hätte da tatsächlich noch einen anderen einen anderen äh, Pokal, aber ähm, ich weiß nicht, da habe ich so ein bisschen die Befürchtung, ich kriege da irgendwie Haue für, aber schauen wir mal. Jetzt müsst ihr unter euch ausmachen. Ihr müsst aus Ihr seid die, seid die letzten beiden. Da bin ich auf eure Pokale bin ich gespannt. Ja, es ja, wird auch. spannend auf jeden Fall. Dennis, ich würde sagen, wir gehen da mal in Klausur und überlegen uns da was. Ich finden wir schon was, ja. Ich ja. Denke, Kein auch, Problem. Ich denke auch. So gut, dann haben wir jetzt äh, diesen Titel und dann müssen wir natürlich jetzt auch nochmal auf den Spieltag von vor 20 oh, ja. Jahren äh, schauen, wie es da mit der Eintracht in der Saison 99-2000 weitergeht. Liebe Zuschauer, Alexander Schuh. ist Schluss. Eintracht Frankfurt ist in der Fußball-Bundesliga. Ist es denn zu glauben? Frankfurt verspielt den Aufstieg im eigenen Stadion. Willkommen im Ehrenhaus! Und da sind wir in der Saison 99-2000 angekommen, am 28. Spieltag. Nochmal zur Erinnerung, wir haben am 27. Spieltag mit einem 2-1-Erfolg über Arminia Bielefeld uns um einen Punkt an einen Nicht-Abstiegsplatz herangekämpft. Und das Ziel war natürlich, daran weiter festzuhalten und Nia noch an diesen äh, Nicht-Abstiegsplatz heranzurücken. Und dafür musste die Eintracht ran am 8.4.2000 gegen Hertha BSC in Berlin. Und ja, das Ergebnis ist ähm, für die Maßgabe diesen Nicht-Abstiegsplatz zu erreichen, natürlich wenig erfolgreich. Am Ende geht die Eintracht mit 1 zu 0 in Berlin äh, unter. Und wenn man dem Spielbericht äh, so Glauben schenken darf, dann war die Hertha von vornherein die spielbestimmendere Mannschaft und hat da sehr viel äh, Druck gemacht und hatte auch entsprechende Torchancen in den ersten 30 Minuten und die Eintracht kam dann nicht richtig ähm, zum Zug und dann fiel in der 32. Minute tatsächlich fast das Tor, nachdem Pretz fast das Ding irgendwie ähm, gemacht hätte. Das hat Held dann noch von der Linie gekratzt und in der 37. war es dann tatsächlich soweit und Pretz macht das 1 zu 0. Ja, und wir haben noch ein bisschen Glück gehabt. Es gab dann noch mehr Torchancen von der Hertha und unser Torhüter Türkein hatte die eine oder andere äh, doch sehr offensichtliche noch verhindert, aber am Ende bleibt es bei dem 1 zu 0 für die Hertha und damit natürlich ein herber Rückschlag in dem Plan, auf einen Nicht-Abstiegsplatz an dem Tag zu kommen. Diese Hertha und dieser komische Prez, also das Prez, also Prez bleibt für mich immer noch jemand, den ich nicht mag, tatsächlich, aber die Hertha ja momentan äh, da gerade echt im Aufwind gewesen, ne? mit Spielern wie Darius Wosch, ähm, Rena ja. hinten, dass der ja auch mal dann noch später noch für die Frankfurter Eintracht gespielt hat, Gabor Kiray. Hat, hat er Gabor Kiray damals schon die <lacht> angesetzt er, so ich, erst ich glaube, es gibt gar nichts anderes. Ich wollte gerade sagen, er hat es uns allen beim Coronavirus vorgemacht. Vor dem Coronavirus. So ist es, ja? genau. genau. <lacht> Aber weiß Hertha, geht. Ja. Krass, ne? Wahnsinn, Paul Dardai war ja auch dabei. Noch mhm. deshalb, also merkst du einfach nur doch viele Namen, die auch heute wieder ähm, in, äh, bei Berlin äh, sozusagen mal was zu sagen hatten oder auch im Moment was zu sagen haben. Es ist schon interessant, ja, wie sich das doch aus den, aus den Strukturen der Mannschaft dann heute noch äh, darstellt. Ich bin auch überrascht, mhm. dass im Endeffekt die Hertha natürlich in der Saison sind sie dann doch wieder auf Rang 6 gestiegen. René, du weißt das, weißt das glaube ich, besser. Ähm, 5, 6. Moment, ich war jetzt noch nicht auf der Tabelle ich war auf der Aufstellung ähm, die Hertha war am Ende des Spieltags auf Rang 6, genau mhm. äh, einen Punkt vor 1860 München und einen Punkt hinter Lautern und Bremen sieht okay. man halt wie eng das da oben da hatten wir ja letzte Woche drüber gesprochen, wie eng das da oben sich äh, dann zugetragen hat, außer natürlich die ersten drei, aber das ja, ist natürlich so ein Sieg für die Hertha, war Gold wert für uns natürlich ein herber Rückschlag, aber gut schwierig. Andererseits, wie gesagt, es ist ein, äh, ein Tabellenoberer Gegner gewesen, bei dem es natürlich nicht ganz einfach ist. gerade in Berlin, halbvolles Stadion, gehe ich mal dick davon aus tatsächlich, ja, dass es nicht hundertprozentig ausverkauft war. Vielleicht war ein bisschen mehr los als heutzutage. Aber das ist natürlich eine schwierige Kiste, aber die Eintracht sollte sich davon jetzt mal nicht irgendwie ähm, frustrieren lassen. Da muss weitergearbeitet werden, denn noch ist alles möglich. Wie viele Punkte sind es Abstand, glaube ich, aktuell? 4, 3 oder Tatsächlich nur ein Punkt. Tatsächlich ein nur Punkt einer. Also Punkt wir auf. hatten tatsächlich oh, okay. Glück. Uh, Ulm 15. musste an dem Tag ran gegen äh, Bayern München, die ähm, Ulm mal eben 4-0 vom Platz gefiedelt haben. Und damit sind wir an, mit einem Punkt an Ulm, aber auch mit einem Punkt an äh, Rostock dran, die auf dem 14. Tabellenplatz stehen, die an dem Wochenende 1-0 gegen den HSV verloren haben. Mhm. Und somit zwar eine ein gewisser Dämpfer in diesem Wunsch, auf diesen Nicht-Abstiegsplatz zu kommen, aber immer noch in einer gewissen äh, greifbaren Nähe, um da jetzt irgendwie ranzukommen. Ist aber trotzdem eine Und platzbare... auch mit einem attraktiven Torverhältnis von minus ja, sieben im Vergleich zu den anderen Vereinen, die da unten rumtingeln. Also ja, auf jeden Fall nicht die schlechtesten Voraussetzungen. Ja, nicht die schlechtesten Voraussetzungen. Und sagen wir mal so, äh, Lautern steht auf Platz 5 und hat auch ein Torverhältnis von minus sieben. Also da geht noch was, liebe Freunde. Ja, es ja. ist trotzdem eine belastende Situation, wenn du da unten drin stehst, auch für Fans, jetzt geht es langsam ins Eingemachte, ne? 28. Spieltag, das Saisonende nähert sich und jetzt willst du so schnell wie möglich da auch mal ein bisschen wegrücken, ne? aber ich hoffe, dass der, der Schleifer Felix Maggert sich da noch ein bisschen was einfallen lässt, dass er uns da irgendwie weg von bringt, ne? Ja, das hoffe ich doch auch und äh, ja, dann schauen wir mal. Was aber ist krass, nur mal ganz kurz, ja. aber krass, dass, wirklich Yang, äh, dass, dass, dass, dass ähm, Felix Magath echt äh, den, den Chen Yang spielen lässt. Ne? Also bei all den Optionen, die es da immer so verfügbar gibt, ist Chen, Chen Yang irgendwie der Spieler, den er eher spielen lässt, bevor er jetzt mal sagt, okay, ich gehe jetzt auf einen Fjordhoft oder so. Ne? Ja, Andererseits. Andererseits hättest du dann ansonsten nur Reichenberger. Genau, stellen, aber Salou, also kam ja zum Beispiel in der 46. Minute, also zum Beginn der zweiten Halbzeit rein, dafür wurde Salou dann ausgewechselt, der ja anscheinend, zumindest wenn man hier sich die Benotung anguckt, in dem Spiel nicht wirklich was ähm, gerissen hat und man ist ja dann auch in der 75. noch mal so ein bisschen All-In gegangen und hat Bindewald aus der Abwehr rausgenommen und dafür Reichenberger, den von dir eben angesprochenen, äh, gebracht und hat da versucht, noch irgendwas zu reißen, aber war halt dann auch nicht drin. Wobei es natürlich jetzt zumindest in Ordnung ist, das mal zu probieren. Ja, ja, Rashi Rusalou bleibt für mich sowieso eine der Enttäuschungen tatsächlich. Also das wird sich wahrscheinlich auch noch durchziehen. So äh, ein teurer Spieler gewesen, so viel erhofft und so wenig dann am Ende auch abgeliefert. Nun ja, wir gucken mal. Genau. Natürlich auch weiterhin mit Hein im Tor statt Nikolov. Das ist ja auch, eine, hat man ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, ist halt schon und laut, wenn man den Bewertungen glauben kann, mit einer soliden Leistung wieder. Also es ist äh, mal schauen, was sich noch ergibt. Genau. Mal schauen, was sich noch so ergibt. Ergeben wird sich auf jeden Fall ein 29. Spieltag. An mhm. diesem Spieltag spielt die Eintracht dann gegen Werder Bremen an einem Mittwoch tatsächlich englische Woche. Und dann sprechen wir in der nächsten Woche darüber, ob die Eintracht es dann doch irgendwie schafft, aus diesem Tabellenkeller irgendwie ähm, rauszukommen. Und das ist ja dann auch, war der 29. Spieltag nicht tatsächlich auch der Spieltag, an dem es dann tatsächlich diesen Punkteabzug gab? Ich meine, das wäre der gewesen. Oh, Müssen wir nochmal nachgucken und nochmal recherchieren. Ja. Ich meine, also entweder also der 29. oder der 30. war dann der Spieltag, wo es dann diesen Punkteabzug gab. Da werden wir dann aber zur gegebenen Zeit dann auch drüber sprechen. Ein Hinweis nochmal an der Stelle. Bremen ist zu dem Zeitpunkt Vierter in der Tabelle. Also wow. gerade hinter diesen äh, drei, die schon weg sind vorne. Leverkusen, Bayern und HSV. Also ein ganz starker Brocken. Mal schauen, wie die Eintracht sich so verkauft. Genau. Und wie wir ja schon äh, in vorherigen Folgen gelernt haben, mögen wir Werder Bremen sehr. <lacht> so sieht es aus. Genau. Genau. Und Dennis, du hast jetzt gleich noch einen Spieler, ne? Ja, bevor Dennis noch ja, einen Spieler ja, hat, ja. noch einen dezenten Hinweis. Es gibt natürlich von äh, Gabor Kirai einen Online-Shop, in dem man für schlappe 25 Euro die original gabor Kirai jogginghose erwerben kann. Also lieber ah. Marvin, wenn du da mal irgendwas brauchst, ähm, du musst nur, glaube ich, Ungarisch können, weil das Ding gibt es nicht auf Englisch oder irgendwas, sondern ich habe es bislang, doch auf Englisch gibt es das auch. Also es gibt die Seite, glaube ich, auch auf Englisch. Ich äh, verlinke die mal in den, in den Shownotes, wer die original gabor Kirai design jogging hose erwerben möchte käuflich, der kann dahin. Genau, und jetzt äh, der Spieler. War ich so abgelenkt davon, von diesem Fund, dass ich jetzt äh, vergessen habe, hier den Jingle abzuspielen. Ich mache jetzt den Jingle an und dann lasst Dennis uns mal äh, Spieler raten. Oh, gerne. Du musst erstmal die Zeitleitung einschalten. Was macht eigentlich... Ja, was macht eigentlich... Was macht eigentlich... Sport? Die Anzeige zeigt dir, wohin du fährst, die Anzeige, wo du bist und die hier, wo du warst. Was macht eigentlich den... Du weißt schon, wen ich meine. Mir fällt einfach gerade sein Name nicht mehr ein. Jetzt bin ich sehr gespannt, was du anspielen hast. Ich bin ja bei diesem Thema mit den Spielernraten immer fürchterlich schlecht und hoffe da eigentlich immer darauf, dass Marvin oder Basti den erraten. <lacht> da Basti nicht da ist, setze ich heute all mein Geld auf Marvin. Super, jetzt sind die Erwartungen sehr, sehr hoch. <lacht> das war das Ziel. Okay, also also Leute, machen wir uns erstmal nicht verrückt. Erstmal ein paar Grunddaten zu dem Spieler. Also er ist heute 43 Jahre alt. Er mhm. ist tatsächlich geboren in Frankfurt am Main. Ist ein ja, Spieler gewesen, der in der Saison 2006, 2007 zu uns wechselte. Okay. Hm ich sage wahrscheinlich, also sehr viel und dann müsste normalerweise wahrscheinlich auch schon äh, es Klick machen, er kam aus Mainz. Okay, Michael Turk. Richtig, Marvin, sehr gut. <lacht> okay, ja, krass, ja, okay. Ähm, ja, Michael Turk. Hm? Es ist für mich ein Spieler gewesen, der ja auch nur sehr kurz bei uns tätig war, also äh, wenn man sich das mal so anschaut, da hatten, hatten wir auf jeden Fall Spieler mit einer deutlich längeren Vita bei uns. Ähm, ich glaube, er ist in der Winterpause 2007-2008 dann äh, in die zweite Bundesliga gewechselt, wohlgemerkt zu Augsburg. Aber um einfach mal so die ganze Situation nochmal aufzuarbeiten, er hat sich ja nie so wirklich gut verkauft, kam auch in Frankfurt ja nicht gut an, aber das zieht nee, sich so ja. durch seine ganze Vita. Und dementsprechend mhm. habe ich einfach gedacht, das ist ein Spieler... Ähm, der entweder wurde er verkannt, denn er hat ja wirklich er hat ja auch gute Ansätze gezeigt, konnte sich aber dann eigentlich nie bei den Mannschaften durchsetzen. Ein toll, tolles Beispiel war damals, als er von Mainz, im Endeffekt, er hat in Mainz gespielt, hat äh, die Mainzer sozusagen zum Aufstieg äh, geschossen und ist dann sozusagen in der im gleichen Atemzug musste er dann wechseln, weil er einen Vertrag mit Energie Cottbus äh, unterschrieben hatte und ist in die zweite oh Bundesliga gegangen. Ja. Cottbus Ach. ist zu dem Zeitpunkt dann nicht aufgestiegen, weil Turk, ich glaube im letzten Spiel entscheidende Treffer gemacht hat ähm, für die für die mainzer und dementsprechend Mainz aufgestiegen, Cottbus nicht. Äh, also auf jeden Fall eine, eine Katastrophe gewesen. Ne? Also für für den Turk auf jeden Fall ja, niederschmetternd. Er hat dann die Situation genutzt, hat dann gesagt, in der Winterpause 2, 4, 2, 5, ich gehe jetzt wieder zurück nach Mainz, wurde da auch mit offenen Armen empfangen, ähm, hatte auch damals vorher, ja, ich sag mal, wohl bisschen angeeckt an der einen oder anderen Stelle und das hat sich durch die komplette äh, Szenerie, durch die nächsten Jahre gezogen. In dem Saisonwechsel dann 2006, 2007 ist er ja dann zur Eintracht gewechselt, war auch ein skurriler Wechsel, weil überhaupt nichts vorher ja groß kommuniziert war. Er hat noch die Saisonvorbereitung mitgemacht und auf einmal war es dann so, dass er wohl auch so unangenehm war und da so viele Situationen gelaufen sind, äh, dass die ihn dann tatsächlich freigestellt haben, also freigestellt im Sinne von er darf wechseln. Und die Eintracht dafür dann auch eine relativ, zu den Zeiten für einen Turk, ich glaube, es waren so 1,5 Millionen, eine relativ hohe Ablöse gezahlt haben, weil wir alle wissen, äh, ja, er konnte sich eigentlich in der Bundesliga so nie wirklich durchsetzen. Denn äh, wir haben zwar dann das tolle Spiel gehabt, äh, Marvin, du erinnerst dich sicherlich auch noch und René auch. Bründby, äh, ja. Aber Marvin, ich glaube, wir waren sogar zusammen da, genau, äh, Kopenhagen, Bründby äh, ist Erzberg. natürlich dann und auch zu Hause. Genau, der Hattrick, richtig, exakt, und hat er aber, konnte nie an diese Leistung mehr anknüpfen, hat er insgesamt, glaube ich, noch insgesamt für die Eintracht waren es dann vier Tore gewesen, in 36 die er erzielt Spiele, hat. Ich die Statistik auch In, gemacht. in 36 ja Spielen, das ist quasi nichts, genau. Dann ist er auch dann, ja, merkst du einfach nicht nie mehr an die Leistung rangekommen und dann gab es ständig Querelen wieder. Dann hieß es, ah, die Fans hätten, auch in späteren Interviews hat er immer wieder gesagt, die Fans hätten ihn niemals angenommen. Ein schönes, ein schönes Zitat von ihm, äh, Michael Turk im Kicker damals. Ich bin zwar in Frankfurt geboren, aufgewachsen und habe eineinhalb Jahre dort gespielt, aber mein Bezug zu Mainz ist doch größer. Es ist nicht nur, das klingt jetzt eigentlich nicht so schlimm, wenn man mal den weiteren Verlauf von diesem Interview, er wurde angeblich angefeindet durchgehend, die Verantwortlichen hätten ihn nicht gewollt eigentlich, sondern hätten ihm nie eine Chance gegeben auf den Positionen, wo er sich wohlfühlt und so weiter. Also immer nur lamentieren, immer nur beleidigt sein und leider hat sich das dann auch so durchgezogen, dass er, ja, muss man sagen, wieder Pech hatte, denn er war dann ja bei Augsburg gewesen und Tatsächlich ist äh, Augsburg dann mit ihm in die erste Liga aufgestiegen. Und nachdem sie aufgestiegen sind, gab es kein, gab's keinen Platz mehr für Turk Und das System, angeblich hätte sich äh, ja der taktische Systemwechsel hätte sich eingefunden. Und sozusagen, er wurde dann von Trainings- und Spielbetrieb komplett freigestellt und durfte schon wieder wechseln. Er ist am Ende dann jetzt bei Heidenheim danach gelandet, wo er tatsächlich wieder, und das ist wirklich hier das Verrückte, nachdem er sozusagen mit Heidenheim Meister geworden ist, ist er tatsächlich dann äh, ja, wieder ausgemustert worden. Also das heißt, eigentlich selbst in der dritten Liga zu den Zeiten, da wurde wieder kein Platz für ihn gefunden, er hat auch Verletzungspech gehabt in der ich Zeit sagen, und so weiter. Wenn ich das richtig lese, dann hat er quasi auch zum Ende der, der Spielzeit hatte er dann auch zusätzlich noch einen Riss im Syndesmoseband und hat dann auch aufgrund von diesem auslaufenden Vertrag und dieser Verletzung dann auch die Karriere als Profispieler dann beendet. Wo Genau, genau so ist es. Hat dann nochmal eine Karriere in Anführungszeichen Jugendtrainer und äh, ich glaube Bezirksoberligist ist das gewesen. Äh, äh Stetzling, das ist wohl im Kreis äh, Augsburg da unten, wo er auch wohl äh, wohnt. Er ähm, ja, hat im Endeffekt eine A-Trainer-Lizenz äh, wohl gemacht und ist tatsächlich und das... Da sieht man mal, wie schlecht informiert ich bin. Er war Co-Trainer die ganze Zeit jetzt von also 2019, 2020 von Sandro Schwarz bei Mainz ja, ja, und ist ja. gleichzeitig, als er entlassen wurde am 11. November, wurde auch gleichzeitig Turk freigestellt. Ja. Also auch wieder eine Situation... Schwierig. Stürmertrainer, ja, also, Stürmertrainer ja. gewesen. Ja, Der ist, stürm Stürmertrainer war er hier in Stetzlingen, weil das habe ich auch gerade eben okay. nachgelesen, dass er ab Februar genau, 2018 genau. auch spielberechtigt für die Landes für den Landesligisten war und hat dann auch irgendwie dreimal gespielt und ein Tor geschossen, hat dann aber den Abstieg in die Bezirksliga nicht verhindern können. Okay, genau. <lacht> ja. aber, aber, also, also mehr Aber mehr ja, die ganze Karriere ist trotzdem echt interessant, weil wir reden natürlich darüber, ja klar, als er zu Eintracht gekommen hat, nicht viel Glück gehabt, und kam auch wirklich nicht an, das stimmt schon, aber warum auch immer, ich meine, es ist auch ehrlich gesagt ein merkwürdiger Move gewesen, weil du warst natürlich extrem erfolgreich, dabei extrem erfolgreich in Mainz, wenn du überlegst, seit Beginn seiner Karriere, der hat da echt immer ordentlich geballert, ne, 2009 Tore geschossen, dann 12 Tore, mal acht Tore und dann aber auch ein Jahr, ne? also bevor er dann nach Cottbus gegangen ist, 13 Tore geschossen. Er ist richtig gut. Ne? Und dann in der Saison, nachdem er gewechselt ist, da hat er ja bei Mainz in 32 Spielen 12 Tore gemacht, was richtig ein Knaller-Move war, wo ich dann schon gedacht habe: Geil, den holen wir jetzt. Das ist aber schon ein Boss-Move von der Eintracht. Ne? Und dann ist genau. so wenig daraus entstanden. Und danach hat er ja, aber, wie gesagt, da hat er ja nochmal getroffen, das ist ja ein richtiger. Goalgetter gewesen, auch bei, bei Augsburg in, seiner, ja, in seinem Spiel ähm, in der zweiten Liga äh, in der zweiten Liga 2009, 2010, äh, wo es dann auch um Aufstieg ging für Augsburg, hat er 23 Tore geschossen. Das ist schon krank. Ja, ne? das, das ist krass, aber er konnte sich, das, das merkt man halt, er war halt dann doch anscheinend von der Qualität her für einen Erstligisten das war anscheinend dann doch ein bisschen zu viel für ihn, ne? Also, also auch so dieses ist ja super deprimierend, wenn du dann im Endeffekt deine Mannschaft in die erste Liga führst und dann halt ausgemustert wirst. Das tut, glaube ich, weh und äh, zeigt natürlich auch, ähm, ja, es ist, ist einfach schade und das wollte ich eigentlich nur zeigen, die Vita von ihm ist tatsächlich teilweise auch etwas äh, äh, tragisch. Ähm. Ja, wie gesagt, ist einfach, ist einfach schade gewesen, weil ich glaube auch, dass er gut Potenzial hatte, Marvin. Deshalb, ist es gut, ja. dass du es nochmal auch angeführt hast mit den verschiedenen, verschiedenen, aber mit den verschiedenen Stationen, die er hatte. Aber man muss natürlich auch sagen, er scheint auch ein super schwieriger Spieler gewesen zu sein und hat sich da auch. sehr viel selbst verbaut. Ich glaube ich auch. Ja. Und wenn man dann natürlich diese Interviews äh, liest, ist natürlich dann. Äh, Wer da Interesse hat, also einfach mal äh, Michael-Turk-Kicker-Interview. Äh, ich glaube, auch von 2015 gibt es noch mal eins. Äh, also sind teilweise ein, äh, Aussagen dabei, wo man einfach nur denkt, als Eintracht-Fan auch, was bist denn du eigentlich für ein Dödel? Äh, aber gut, das also. Naja, sehr schön. Gut. Ja, deshalb. Also viel, viel mehr gibt es leider, zu, oder äh, zum Glück zu Michael-Turk gar nicht zu sagen. War für mich einfach ein Spieler, der äh, zumindest in der Hinsicht präsent war, Europa äh, mit Bründby äh, einen schönen Hattrick gemacht hatte und eigentlich dann nie, zumindest zu Eintrachtzeiten, auch nur ansatzweise an die Leistung wieder anknüpfen konnte. Und wie de Marvin schon sagt, am Anfang viel Potenzial mitgebracht hat und leider Gottes dann eher, <lacht> eher in der Misere gelandet ist am Ende. Aber gut, so ist es halt. So ist es. Vielen Dank für das Raussuchen, lieber Dennis. Gerne, dann, gerne, gerne, Ich verlinke mal den Wikipedia-Eintrag äh, zu Michael Turk. Ich glaube, der gibt so die Karriere am besten wieder. Auf dann jeden könnt ihr da nochmal nachlesen, wenn ihr das denn möchtet. Habt ihr denn eine äh, gute Tat der Woche? Ja, wir könnten auf jeden Fall was nennen. Ja. Mhm. Dann hauen wir mal da den äh, Jingle raus. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles, zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, in unserem Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Er ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander Respekt vor ihm müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. Ja, dann hau raus. Die gute Tat der Woche, ganz kurz erklärt, und zwar eine gute Tat, finde ich, von den Ultras der Frankfurter Eintracht, ähm, die eine Seite auf äh, ins Leben gerufen haben, und zwar hilfe.uf97.de, also geht einfach auf uf97.de. Und da gibt es verschiedene Hilfsmöglichkeiten für Leute, die gerade in der Zeit der Corona-Krise in Schwierigkeiten äh, sind. Und den kann man jetzt ein wenig unter die Arme greifen, beispielsweise... Ähm, der Frankfurter Tafel, ja, es gibt äh, konkrete Spendenmöglichkeiten, äh, da kann man sich informieren, man könnte tatsächlich mit den Street Angels, die ja doch relativ präsent sind im Frankfurter Raum, die haben auch äh, dort ihre iban nummer angegeben, gleichzeitig kann man sich über die Website informieren, man kann auch anderweitig helfen, ähm, oder auch Adler in Friends. da gibt es jetzt, glaube ich, gerade heute irgendwie eine Aktion, sehe ich gerade, ähm, also da können Fanclubs, zum Beispiel warme Mahlzeiten übergeben oder auch Schlafsäcke und so weiter und so fort. Es ist eigentlich eine Seite für verschiedene Hilfsgesuche. Und das finde ich von den Frankfurter Ultras eine coole Sache, deswegen meine... Gute Tat der Woche. Schaut da mal vorbei. Vielleicht habt ihr irgendwas Kleines, was ihr irgendwie hingeben könnt, ähm, wenn ihr was geben könnt. Liebe Leute, ich weiß, es ist für jeden eine gerade schwierige Zeit, finanziell sowieso, ja, weil viele Leute werden vielleicht in Kurzarbeit gesteckt, verlieren vielleicht ihren Job. Ähm, dann, dann, müsst ihr das auf gar keinen Fall machen, ne? das, aber wenn irgendwie was möglich ist, dann wäre das eine coole Sache und äh, schaut mal vorbei, weil ich glaube, wenn wir jetzt gerade ein bisschen wieder was zurückgeben können für die Leute, die jetzt irgendwie vielleicht auch durch, durchs Raster fallen, schadet nicht und da finde ich es cool, dass die Ultras das machen und das wollte ich einfach nur weitergeben. Sehr gut, Marvin, ja. Sehr schön, ja, finde ich gut, habe ich, äh, verlinkt, schaut da mal rein. Und wie ich das richtig verstehe, sind eben da auch äh, immer aktuelle Gesuche drauf. Also es lohnt sich wahrscheinlich auch da einfach in regelmäßigen Abständen immer mal draufzuschauen. Hervorragend. Ja, dann würde ich sagen, haben wir noch ein paar ähm, Empfehlungen, die wir euch dann vielleicht noch mitgeben wollen in dieser äh, Zeit. Und dann hauen wir da jetzt erstmal den Jingle raus und dann gucken wir mal, was so auf der Liste steht. Super. Jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Ja, ich liebe diesen Jingle auch. Ja, großartig. Großartig, großartig, großartig. Ähm, ich habe zwei Empfehlungen hier schon mal in die Liste eingetragen. Einmal natürlich, wie sollte es anders da sein, nicht anders da sein, ein Podcast. Und natürlich auch leider ein Podcast, der sich mit diesem Corona-Thema beschäftigt. Allerdings diesmal mit ähm, mehr Blick auf die Wirtschaft. Logbuch Netzpolitik habe ich ja wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal hier ähm, erwähnt, zumindest wenn ich das so richtig im Kopf habe. Und die haben in der vorletzten Folge mal, ich wäre es jetzt mittlerweile gewesen, ähm, mal mit einem, was ist der offizielle Titel? Ich glaube Fondsmanager ähm, einer Bank in Frankfurt, Auswahl gibt es da nicht so viele, ähm, gesprochen, der mal so ein bisschen äh, die wirtschaftlichen Thematiken auf den Aktienmarkt beleuchtet und was wirklich hinter diesem Hilfspaket von Deutschland steckt, wie er das quasi aus Sicht jemanden bewertet, der tagtäglich nichts anderes macht, als das Geld anderer Leute möglichst gewinnbringend irgendwo anzulegen. Ähm, fand ich nochmal einen ganz guten Blick auf die Thematik und wer sich die Seite auch nochmal anhören möchte oder der da einfach sagt, ich würde da gerne mehr drüber wissen, der findet da glaube ich immer so einen ganz guten Einstieg damit. Das ist die eine Empfehlung und die andere Empfehlung, ähm, Dennis hatte ja letzte Woche und auch die Woche davor schon mal das Thema Disney Plus äh, in den Raum geworfen. Ich habe jetzt in Disney Plus mal ein bisschen äh, rumgeschaut und bin bei alten Folgen von Darkwing Duck hängen geblieben. Oh, was stark. dazu führte, dass mein King Sohn Dark. jetzt natürlich auch total infiziert ist und das jetzt auch gucken muss. Also wer gerade eben einfach so ein bisschen <lacht> Ablenkung braucht, wo er mal den Kopf abschalten kann, da muss ich sagen, aus eigener Erfahrung heraus, Darkwing Duck ist da eine hervorragende Variante. Mega geile Idee. Ja, sehr gut. Darkwing Duck. Uh, so ein Risiko. Einmal. Risiko. Großartig. Darkwing Duck. <lacht> sehr gut, sehr gut ja, Super, ja ich habe noch eine Empfehlung und zwar der gute Ernst Mosch hat äh, Sounds to Move bei Twitter, hat äh, das mir weitergeleitet eine coole Idee auf jeden Fall, ich äh, lese mal vor, ja. Gute, ich hätte wieder eine Empfehlung für den nächsten Eintracht Podcast falls ihr mögt und zwar es geht um die Take Us Home Doku bei Amazon Prime, es ist eine Dokumentation über die Sehnsucht von Leeds United endlich in die Premier League zurückzukehren ähm, die, da wurde die letzte Saison begleitet, das war diese erste Saison mit Marco El Loco Bielsa, das ist ja ein ganz merkwürdiger eigensinniger Trainer, also er empfiehlt es, ich schaue da auf jeden Fall mal rein ist mir nämlich auch sympathischer als diese hochgejazzten Dokus über diese Millionario-Vereine, Manchester City bla bla bla, da ist Miliz United, der ehemalige Verein übrigens auch von Anthony Yeboah, doch wesentlich lieber also insofern ein sehr sehr guter Tipp vom Ernst Mosch, vielen Dank dafür das ist Take Us Home Leads United, das ist das, ne? Mhm, genau, und außerdem gibt es anscheinend die zweite Staffel von Sunderland Till I Die auch noch, die habe ich auch noch nicht gesehen, also da ist doch was dabei. Hervorragend. Ich äh, verlinke das mal und das klingt auf jeden Fall nach etwas, was ich äh, direkt in meine Watchlist äh, ja. packen muss. Also, also solche, solche Dokus finde ich ja immer sehr großartig. Ich bin ja bei Fußballer-Dokus echt so ein bisschen, naja, vorsichtig. Aber wenn natürlich, das schreibt er auch gerade noch, äh, Russell Crowe, die Stimme ist der Erzähler. Also da muss ich sagen, oh, cool, cool, vielleicht doch mal vorbei. Ja. Sehr großartig. Hm? Okay. Sehr, sehr großartig. Ja, packe ich direkt in die Liste, dass ihr das auch direkt findet. Hast du noch was, Dennis? Hm. Hast du einen Umwelttipp dann? Eine. <lacht> Ein Umwelttipp, <lacht> ja. Leider Gottes, äh, durch die ganze Corona-Krise gehen die ganzen Sachen natürlich, äh, Umwelt der Umwelt. umweltseitig <lacht> etwas unter. Ich finde es sehr schade. Nein, tatsächlich ist ein, eine Empfehlung. Bitte behaltet die Umwelt im Auge und äh, äh, scheißt jetzt nicht sozusagen nicht auf die Umwelt, weil ihr denkt, ähm, ist überhaupt nicht wichtig, sondern irgendwann wird auch die Corona-Krise wieder um sein. Dann fällt uns das vielleicht alles wieder in den Rücken. Was ich aber empfehlen möchte an dieser Stelle, ähm, ist eigentlich, wenn ihr selbst in der Lage seid, ähm, und das wird vielleicht nicht auf jeden zutreffen, aber ähm, wenn ihr... Des Nähens oder der, der, der, der äh, Herstellung von solchen, ich nenne es jetzt mal selbstgebauten Mund- und Nasenschützen fähig seid, ähm, würde ich euch einfach äh, bitten, sowas herzustellen, vielleicht auch mit einem schönen Muster und das einfach Leuten zu, ja, zu schenken oder, oder zu geben, die äh, das eben selbst nicht können, um denen auch eine Möglichkeit zu geben, gerade in der schwierigen Zeit, äh, ja auch eventuell geboten oder in manche Orts, wie wir ja heute jetzt gelernt haben, sogar äh, ähm, Gesetzen oder Richtlinien äh, zu folgen und äh, Mund und Nase zu bedecken. Hm. Vielleicht habt ihr Spaß daran, äh, vielleicht könnt ihr das, vielleicht ist kein großer Aufwand für euch. Ich kann es nicht, äh, ist wohl auch schwierig mit der, mit der Hand sondern es wäre idealerweise auch so, dass du äh, eine Nähmaschine hast, damit sowas gut funktioniert. Also, wie gesagt, wenn ihr da, wenn ihr da äh, fähig seid, wenn ihr Lust habt und äh, euch da nicht überfordert, ist auf jeden Fall was, was jeder gut gebrauchen kann, um einfach auch diese, äh, diesen Wahnsinn, diesen Hype und Ra Run auf diese letzten FFPS 2 oder wie auch immer diese Masken heißen oder 3 ähm, zu umgehen. Denn, Leute, ihr braucht das eigentlich nicht. Lasst das bitte den, den ähm, ja, Einrichtungen, die das benötigen, Ob es Altersheime, Krankenhäuser oder sonst irgendwas sind. Ähm, wenn ihr euch mit sowas bedeckt, das ist super, sieht vielleicht noch stylisch aus, keine Ahnung, äh, wer es hinbekommt. Aber es wäre schön, wenn im Endeffekt da Leute, die das können, sozusagen ihre Fähigkeiten auch der Allgemeinheit irgendwie zur Verfügung stellen. Und dann nicht versuchen, da noch ein Riesengeschäft draus zu machen. Ja. Kleiner Wunsch, den ich an der Stelle habe, es ist super, wenn die Dinge ein tolles Design haben, aber bitte bei der Stoffauswahl auch gucken, dass ihr einen Stoff habt, den ihr mindestens mit 60 Grad waschen könnt, weil ansonsten atmet ihr die ganze Zeit eure Bakterien da rein und kriegt die nicht wieder da richtig raus. Also 60 Grad müsst ihr mindestens auf das, das Zeug waschen, damit auch alle Bakterien irgendwie absterben, sonst bringt euch das auch nichts. Und meine Empfehlung ist natürlich, schwarz-weiß-rot zu verwenden für die Eintrachtfarben oder Eintracht, ein schönes Eintracht-Logo äh, mit einzustecken. Wer das kann, wunderbar. Bitte schickt uns Bilder, was ihr gemacht habt. Vielleicht auch ja, gar nicht mal, dass ihr es irgendwie für jemand anderen macht, sondern für euch. Schickt euch mal ein paar, äh, ja, Berichte davon. Vielleicht habt ihr ja Spaß dran und könnt sowas machen. Geil, geil. Ich suche euch ich habe das vorhin irgendwo auf Twitter gesehen, warte mal, ähm, das war jetzt keine Maske, sondern das war so ein ähm, hier, sag schon, so ein Multifunktionsschal gedöns mhm. mit äh, Bambel-Logo und da stand drauf, babbel mich nicht voll und wasch deine Hände. Geil. Den, okay, den, fand ich, den fand ich großartig. Ich gucke <lacht> nochmal, ob ich den Tweet äh, finde, dann schmeiße ich den hier noch äh, mit hinten dran, den fand ich nämlich sehr, sehr lustig. Super. Ich habe mich jetzt erstmal angemeldet für Disney Plus. Eben gerade gemacht. <lacht> Sehr gut. Dann so. Wissen wir ja, was äh, Marvin jetzt äh, heute Nacht guckt. Dark Queen Dark Dark oh. <lacht> Sehr gut. Dark Queen, Dark okay, alles gab's, sorry. Das, mhm, äh, geil. artet schon wieder aus. Ich habe ja schon eine Atemschutzmaske, also insofern, ich, hab, ich das du hast jetzt welche jetzt Geschenk bekommen? habe ich das richtig gelesen? Genau, ich war jetzt. Genau, ich, ich setze mich jetzt vor die, auf die Couch vor den Fernseher, gucke Disney Plus und mit meiner Atemmaske, dann ist alles gut. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob die tatsächlich da ähm, so richtig sind, aber probier das mal. Ich, ich hoffe, Marvin, du meinst einen Mund- und Nasenschutz und deine Atemschutzmasken, die du eventuell geschenkt bekommen hast, hast du natürlich entsprechend <lacht> benötigten Institutionen gespendet. Achso, ja, nee. Nee, nee, es ist selbstgestrickt. Alles schön selbstgestrickt. Also insofern ja, alles gut. Sehr schön. Ja, ja, ja. Da, da schön, sind lustige schön. Muster drauf. <lacht> ah, sehr, sehr gut. schön Wer wissen will, wie die aussehen, der findet, glaube ich, bei Marvin auf dem Twitter-Account ein Bild. Oh ja, auf jeden Fall. Hervorragend. Na gut, geil. Dann haben wir ja, dann haben wir diese Kategorie auch äh, durch. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ähm, Danke sagen für all die Menschen, die uns auch in dieser Zeit weiterhin ähm, Unterstützen. Wir hatten nochmal nachgeguckt, weil es uns auch interessiert, ob es den einen oder anderen gibt, der in der aktuellen Situation vielleicht auf seinen Dauerauftrag oder so ähm, verzichtet. Es sieht aktuell nicht danach aus. Geil. Im Gegenteil, vielen es Dank. sind sogar bei Patreon noch zwei, drei Leute ähm, hinzugekommen. Ähm, das finde ich großartig. Von daher vielen, vielen Dank, dass ihr uns hier auch weiterhin unterstützt, weil es ja bei uns auch den einen oder anderen gibt, der... Schwier sagen wir mal so, wenn das Ganze so weiterläuft, vielleicht in schwierige Situationen mit äh, Finanzen hinausläuft. Von daher ist das nochmal ein ganz guter Rückhalt, einfach zu wissen, dass hier auch Unterstützer da sind und wir uns da auch gegenseitig so ein bisschen helfen können. Und vielleicht dann auch nochmal den Hinweis, wenn ihr Institutionen in der Gegend habt, das hatte ich ja, glaube ich, beim letzten Mal auch schon erwähnt, wo ihr Karten habt, irgendwelche Eintrittskarten oder sonstige Dinge, überlegt mal, ob ihr euch das Geld zwingend, wenn die Veranstaltungen ausfallen, erstatten müsst oder ob ihr nicht dann vielleicht auf die 10, 15, 20 Euro äh, verzichten könnt, weil ich glaube, da gibt es einfach aktuell und auch in naher Zukunft ganz viele Institutionen, gerade aus diesem künstlerischen Bereich, für die jeder Euro doppelt so viel wert sein wird in der nächsten Zeit. Also von daher da einfach auch genau drauf achten. Das wäre mir einfach noch ganz wichtig. Sehr gut, wichtig. ja. Guter Punkt. Prima. Ja, und dann würde ich sagen, haben wir es für diese Woche auch wieder geschafft. Es ist äh, trotz der wenigen Eintracht-Themen eine lange Sendung geworden. Ich glaube, wir konnten eine ganze Menge von Themen heute abarbeiten und mal gucken, was die nächsten Wochen noch so bringen. Wir versuchen auf jeden Fall so regelmäßig, wie es irgendwie geht, Sendungen zu machen. Die Kollegen von 93 machen das ja auch und ich glaube, ihr macht mit Fußball 2000 auch weiterhin jeden Montag da eure Folge. Da sind ja jetzt auch ein paar auf ganz lustige Fall. Folgen mit äh, der Dream Elf und der Not-So-Dream-Elf. Äh, oh, die Not-So-Dream-Elf, äh, also, die ist mir sehr leicht gefallen tatsächlich. Ja. Ja. Bis auf die Torhüter-Position. Ne? <lacht> ja, aber ansonsten, also bei den, bei den Abwehrspielern da ähm, sind mir auch ähnliche Namen eingefallen, die ich da... Oh, glaube ich genannt habe. Äh, Stichwort äh, Gordon Schindenfeld. Äh, ja, ja. Also wer da noch mal reingucken will, vielleicht dann noch mal, nachdem ihr die Folge hier zu Ende gehört habt, auf jeden Fall mal bei den Kollegen von Fußball 2000 vorbeischauen und bei 390. Lasst ein paar Grüße in den Kommentaren da und ansonsten melden wir uns hoffentlich in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.